dass der ein oder andere dich halt kennt, weil du damals deine ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich frage jetzt einfach mal, dass du deine Karriere mehr oder weniger bei Kevin Hollywood gestartet hast. Also, wenn man jetzt dein Instagram Profil sieht und deinen YouTube Kanal, mhm. würde ich mich schwer tun, dich in irgendeine Schublade zu stecken. Also man muss ganz ehrlich sagen, da lernt man ja nicht zu so viel in so einer Ausbildung oder halt nicht das, was man eigentlich will. Und dann habe ich mir die Mittagspause halt immer hergenommen, habe jeden Tag eine Stunde halt YouTube Tutorials geschaut und habe mir so wirklich halt das alles nebenbei selbst beigebracht, was Fotografie, Bildbearbeitung und so weiter angeht, also dann würde ich fast sagen, dass das halt komplett unter Wert verkauft ist, wenn man da für ein, für ein, für ein Abendessen irgendwie sein Gesicht irgendwo in die Kamera hält. So, also das ist meine, meine Rangehensweise. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus und heute eine ganz besondere Folge, denn es ist die zehnte. Also, eine Jubiläumsfolge. Richtig. Ich bin ganz besonders froh, dass ich mal wieder hier sein darf, bei dir, in, in deiner Heimatstadt. Genau. In deiner Heimatstadt Nürnberg, mal wieder in Bayern oder wie ihr sagt in Franken. Ja? Für, <lacht> ja, genau. mich, für mich ist das aufpassen. alles Bayern, für ihn ist das Franken. Ja? Und für unseren heutigen Gast ist das auch Franken, denn er kommt auch von hier. Müssen wir also gleich ein bisschen aufpassen, aber äh, grundsätzlich Erstmal richtig cool, dass wir hier sind und Es ist auch mal was Wetter. Neues, coole, coole Innenstadt, Stimmt. haben wir bisher auch noch nie gehabt. Stimmt, wir waren immer Landschaft. Immer Landschaft ne? Bestimmt, ja? Ja. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen, bisschen kreativ werden. Wir werden auch in Zukunft, denke ich mal, auch noch ein paar andere Genres der Fotografie mal Definitiv, abklappern. Ja. Aber heute mal so ein bisschen Städtefotografie für euch. Und, äh, ey Felix, da hinten kommt er. Da kommt uh, unser ja, Gast. Da ist er. Uh. Zwischen Ballermann und der Einöde Norwegens fühlt sich dieser fränkische Sunnyboy am wohlsten. Wenn er sich nicht gerade mit seiner renitenten Freundin durch die Welt flockt, arbeitet er als Coach für Adobe und Nikon oder gibt mit der Eloquenz eines Lothar Matthäus hilfreiche Tipps rund ums Thema Fotografie auf seinen YouTube- und Instagram-Kanälen. Er ist der Schwiegermutterliebling der deutschen Fotografie-Szene. Hier ist Frankens Antwort auf Kelvin Hollywood, Christoph Göttling. Yeah. So. Ja, ja, moin Chris, moin. Hallo, hallo. was geht ab? Ja, freuen uns erstmal, dass du hier bist. Das ist ja schön, dass ihr hier seid. <lacht> ich wohne hier, ich wohne hier. Ja, wohne ja auch hier. Ich wohne auch hier. Ja, hier. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ich komm, ich schön, dass du zu Gast komm, bist. Ja. ja, schöne Stadt hier. fühle dich wie zu Hause. Ja, danke schön, danke schön. Ja, wir freuen uns erstmal, dass wir dich heute hier in unserem Podcast haben dürfen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Zur Jubiläumsfolge, muss man immer dazu geil. sagen. Also du darfst ja. dich äh, besonders geehrt fühlen. Von mir haben kurz hintereinander zwei Jubiläen. Das ist jetzt die zehnte und dann haben wir in zwei Folgen die zwölfte, die dann ein Jahr voll macht. Das ist auch ein Jubiläum. Ja, ja man, kann, man kann aus vielen Jubiläum machen, ja, aber... Äh, ist auch eine <lacht> Schnapszahl. <lacht> ja, genau. <lacht> so, wir gehen heute Nürnberg fotografieren. Genau. Wir gehen heute wirklich mal Städtefotografie machen. Ich bin besonders gespannt drauf. Wer Chris noch nicht kennt, Chris hat auch einen YouTube-Kanal. Verlinken wir alles unten. Und äh, Chris ist auch sehr, sehr interessant als Fotograf, als Persönlichkeit, werdet ihr alles später noch in unserem Gespräch sehen. Ich würde sagen, ich habe richtig Bock so, und um wir hauen jetzt mal richtig rein, oder? Genau, legen wir los. Geht's. Ciao, auf geht's. Der heutige Podcast wird präsentiert von Cozyspeed. Im Online-Shop von Cozyspeed findet ihr alles, was euch das Transportieren eurer Ausrüstung leichter macht. Praktische Hüfttaschen, super bequeme Rucksäcke und cooles Zubehör für euer Equipment. Mit dem Rabattcode im Fokus erhaltet ihr bis zu 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sitzen jetzt hier in Nürnberg, mal wieder in Bayern, äh, wunderschöne Stadt. Äh, danke für die Einladung, Christoph, dass du dir hier, hier so die Mühe gemacht hast. Dieses in die fränkische Idylle. Ich korrigiere dich nämlich gleich mal. Wir sind nicht in Bayern, wir sind in Franken. Das macht einen großen ja, Unterschied stimmt. hier bei uns. Ich, ich, ich vergaß. Ich vergaß. Achtung, wir sind hier ja. beim Lokalpatriotismus- Podcast. <lacht> Ja, sehr schön. Und wir haben hier im Hintergrund sogar ein architektonisches Highlight. Wunderschön, ja. Also wir sitzen hier zwischen Bahnstrecke und Autobahn, direkt im Grünen. Zwischendrin zwitschern die Vögel. was die Stadt halt so zu bieten hat. Wir entschuldigen uns jetzt schon für sämtliche Nebengeräusche und Störgeräusche, aber wir können es nicht ändern. Ist halt so. Ist halt in der Stadt, ne? Ja, genau. Wir sind in der Stadt aber äh, ich, ich bin froh, dass ich mal wieder hier bin, dass ich endlich mal wieder Auto fahren durfte. <lacht> naja, also du, ich hatte ja die härteste Anreise. Zehn Minuten musste ich von zu so Hause hierher kommen. Ja, er schon, hat, er hat noch, er hat noch geheult. Er hat du wirklich hast 16 gefahren, 10 Minuten gefahren. Sind zehn Minuten mehr wie bei mir. Ja. <lacht> Nein, aber trotzdem schön, dass das was äh, geschafft haben und äh, hier den nächsten Podcast, die zehnte Folge übrigens. Wir sind Jubiläum, heute Alter. in der zehnten Folge. Jubiläum. Fühlst du dich und geehrt? Ey, auf jeden Christoph Fall. ist am Start hier. Ich, äh, ja, nee, wir haben uns ja, man muss ja mit dazu sagen, eine kleine Geschichte mal am Anfang. Wir haben ja erst vor ein paar Wochen das erste Mal wirklich miteinander Kontakt gehabt. Ja. Ich wäre ehrlich gesagt, weiß ich gar also nicht. Also wir wieder. sind uns gefolgt vorher halt so, ja, genau, wie man genau. das halt Instagram, Social Media, YouTube mäßig so macht, aber, aber so ich wir als haben noch Kontakt, nie Kontakt, genau, ich als Kontaktschlampe habe mal wieder <lacht> <lacht> nicht nicht geschrieben. Es ist wirklich so, ich ich habe mit ganz vielen bin ich irgendwie so auf Social Media connected, aber mhm. ich habe nur noch nie wirklich mit denen so den Austausch gehabt und eigentlich ist es voll schade und eigentlich auch total dumm so, weil man muss es einfach mal machen. Ich weiß gar nicht mehr. Doch ich bin bei dir in den, in den, in den Instagram Livestream. Nee, obwohl wir hatten schon vorher verabredet, dass ah, wir telefonieren wollen. Genau, wir wollten mal telefonieren und dann war genau. zufällig ein Instagram Live und genau. da warst du zufällig auch. Und da bin ich da habe ich da mich, mich dann rein schön reingesneakt und dann, reingesneakt <lacht> und dann, <lacht> und dann <lacht> mal ein bisschen Reichweite abgegriffen. <lacht> ja, so machen wir das. So so macht man das. Klar, genau. Schauen, wo sind wo sind irgendwie ein paar Leute und dann da rein. Genau. Und was abgreifen. <lacht> Nein, aber äh, genau, so haben wir uns im Endeffekt jetzt dazu verabredet, hier mal einen Podcast zu machen. Also Wirklich schön, dass Geist. es geklappt hat. Und zur sehr. zehnten Folge dürfen wir ausnahmsweise mal nicht frieren. Das ist ja schon fast eine Leute, wir Leute, ich sitze hier im Pullover. Aller Leute, die immer unter den Videos kommentieren, dass meine Nase so rot wird und dass ich diese Kälte <lacht> am wenigsten aushalte, ja, heute. Meine Freunde, heute ist die Nase maximal noch rot, weil ich vielleicht vor zwei Wochen krank war. Ja, aber eigentlich sieht es wieder gut aus. So. Nein, aber ich freue mich. Es sind 16 Grad und äh, wir können hier ganz entspannt sitzen. Das ist schön. Ja, das freut mich. Und wie gesagt, Christoph, sehr spannender Gast, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, und es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dich halt kennt, weil du damals deine, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich frage jetzt einfach mal, dass du deine Karriere mehr oder weniger bei Kevin Hollywood gestartet mhm. hast. Ist absolut so. Ja? Das, ist ist ja so ne? also das ist ja, ja. auch nicht schlimm. Das ist ja bekannt. Ich habe äh, meine ersten vier Jahre in dem Job bei, bei Calvin verbracht. Mhm. Habe da eine coole Zeit gehabt. Hab, äh, wir haben geile Sachen zusammen gemacht. Ja. Und bin jetzt seit, ja, was haben wir vorhin gesagt? Drei, drei Jahre. Dreieinhalb ich, ne? sowas. Ja. Äh, nee, nicht dreieinhalb. Drei. Seit drei Jahren oh, ja. äh, selbstständig und seit dreieinhalb, dreieinhalb Jahren dort wieder weg. Ähm, aber alles gut. Ne? Also da, ja, ja, ja, klar, das, wir, das, das, ja. Das, äh, wir, wir sehen uns, wir machen auch mal, ja. ab und zu Sachen miteinander. Ich wollte gerade sagen, ihr wart ja. letztens irgendwann mal zusammen in der Sächsischen Schweiz und habt sogar äh, einen mhm. Fototrip zusammen gemacht, ne? Genau, wir ja. telefonieren immer mal wieder, stehen im guten cool. Kontakt. Und da hat er irgendwie, ich war wieder irgendwo halt rumgeiern, Bilder machen. <lacht> und dann hat er wieder gesagt, ey, ist so geil, komm, ich hab auch mal wieder Bock. Und dann hab ich ja. gesagt, ey, komm, lass machen. Und dann haben wir das ganz kurzfristig irgendwie zusammengeschustert. Da war es gerade äh, coronamäßig irgendwie möglich, da war gerade diese Flaute. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen irgendwie drei mhm. Tage, Wochenende. Ab in die sächsische waren wir beide noch nicht cool. und äh, ja, mega Spaß gemacht, cool. Ja, also was? im Endeffekt hast du den, hast du den, den, den klassischen Weg gewählt, ne? also irgendwo als Assistent quasi bei einem, bei einem Fotografen angefangen und dann äh, daraus dich selbstständig gemacht und gesagt, geil, jetzt ja. mache ich mal den, den da, eigen, das eigene Ding. Also da hat der klassische Weg dann irgendwann angefangen, aber du willst nicht wissen, was vorher alles los <lacht> Ja eben, wir können ja mal vorher anfangen. Ich meine, äh, war da vorher schon? Wie lange soll der Podcast gehen? <lacht> wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ja. Unser Kameramann Ukas da hinten, der, der guckt schon böse, weil er mich wieder nach Hause möchte, der, der ist <lacht> da hinten schon. Der ganz frech, Alter. Nein, aber mal am Ernst. Also, also, ja. du hast war, also, hast ich, du vorher schon fotografiert oder hast du quasi nee. bei Kevin angefangen? Also doch, ich nee, nee, nee, Also ich habe schon vorher fotografiert, ich habe schon viel gemacht. Ähm, ich war auch schon fit in, in, in Bildbearbeitung, also Photoshop und so weiter. Das mache ich jetzt seit keine Ahnung, 16, 16, 17 Jahren oder irgendwie sowas. Ob das damals in meiner Schulzeit gelernt. Ähm, aber das war eine ganze wilde Geschichte, also ich habe schon alle möglichen Arbeiten dieser Welt gemacht, vom, vom Bauarbeiter bis zum äh, Dachdecker, Landschaftsgärtner, ich habe Böden verlegt, ich habe bei UPS Pakete verpackt, ich habe äh, also wirklich schon sehr sehr viel getan, habe äh, irgendwann mal studieren angefangen, habe mich auf Architektur beworben, habe die Aufnahmeprüfung bestanden, habe dann aber Bau in studiert, Warum, wie, wo, was? Das führt alles viel okay. zu weit. Hab das abgebrochen irgendwann, weil es mir zu blöd war. Hab dann mein rechtliches Studiengeld. Damals hat Studieren noch was gekostet. Genommen. Bin um die Welt gereist. Mit zwei meiner besten Freunde. Und habe da das Fotografieren für mich entdeckt. Wie alt Das bist war du so jetzt? die Kurzfassung. Jetzt bin ich. Oh Gott, das ist eine Jetzt muss er überleben. Äh, äh, 34. Hast du aber schon das lange ist, überlegt jetzt? Ja, Das ist so ein dummes Alter. Also ich habe tatsächlich zwischen. Wie alt bist du? Ich bin 30. Ich werde jetzt auch 30, okay, mal. das kann man sich noch merken, wenn man so, wenn es ja. so an die Runden geht, weißt du, so 25, 30, Das. Ja. aber ich hatte auch zwischen 25 und 30 dann irgendwann mal so ein, 27, 28. Ja, wenn man es auch irgendwann verdrängen einfach dann, ne? ja, das, das geht, Alter, geht jetzt geht, auf die 40 zu. Also das das, gibt's das, ja, hör auf, Alter. <lacht> ja, ja, wenn du überlebst, das geht falsch schnell. So, ja, das geht auch schnell. Also, ja. ich werde doch mal sagen, was jetzt ist. So, was jetzt April ist? Ja. Also ich weiß ja. nicht, wann das ausgespielt wird irgendwie. Na, Im Mai, Mai, Anfang Mai, also, ja, okay. ja, wir, sind, also, wir, sind mal, wir hinken mal wieder ein bisschen her mit der Produktion, deswegen. <lacht> Wie immer eigentlich. Nee, aber die Zeit vergeht halt ultra. Gerade haben wir ja Scherze drüber gemacht, bald stehen halt wieder die Nikonäuse im Regal. Ja. Und das, das macht halt einfach Batsch, Batsch, Batsch und dann sagt, bist du alt. Man muss mal überlegen, wir haben seit sechs Monaten Lockdown. Hey, hör auf, Alter. Wir haben seit über einem Jahr die Kacke am Dach. Ja. Ja. Ich sitze seit eineinhalb Jahren fast daheim am Schreibtisch. Ja, ja. ja. Und mache eigentlich nicht das, was ich sonst so mache. Aber es ist so insgesamt, also um jetzt mal auf, auf das Ursprungsthema noch mal zurückzukommen. Du bist jetzt 33, das heißt, wie alt warst du, als du dich beim Kelvin dann beworben hast? Also wo, da hast du da den Entschluss quasi gefasst, okay, du möchtest jetzt mit der Fotografie Geld verdienen und äh, wolltest du da einen Job suchen oder wie kam es dann? Ja, das war so, also ich habe in einer... In einer nach dem ganzen Schul- und, und Arbeitsschlamassel habe ich irgendwann dann doch noch, als ich von der Weltreise wieder zurückgekommen bin ähm, und das ganze Geld verprasst hatte, mich dann irgendwie zusammengerissen und gesagt, komm, du musst eine Ausbildung machen. Dann habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und habe äh, da auch in Agenturen und so weiter gearbeitet und habe dann aber da natürlich schon parallel immer so diese YouTube-Welt verfolgt. Ne? Also, Wen es da halt damals gab, Kelvin, Pavel war schon mhm. da, äh, Jaworski so teilweise, um, Schweighofer war noch ein bisschen dabei. Damals um, hat er ja noch mehr Photoshop gemacht, jetzt bastelt er mehr. ja mehr. Schau ja. schaue ich aber auch gerne zu eigentlich. Ja, also, ja ich hoffe, letztens, sein hat, also, oder ja, letztens also hat er auch sein Lego Star Wars da irgendwie zusammen gebastelt mit irgendwie 20.000 Teilen. Er macht ja genau halt das, was er, was er will, also ja, wo ja, er Bock jeden drauf jeden hat, halt. das machen ja. Den Schweikhofer, den müssen wir auch mal einladen, in Podcast. Definitiv, ja. ja. Wenn man mal wieder nach Österreich darf oder... Ja, ja, genau, so genau. genau. Wäre nee, interessant aber glaub, auf jeden Fall. Das, das wäre auf jeden Fall sehr interessant, ja. glaube ich auch. Nee, aber die habe ich halt immer alle schon so ein bisschen nebenbei und habe meiner, während meiner Ausbildung zum Mediengestalter halt mir nebenbei, weil man muss ganz ehrlich sagen, da lernt man ja nicht so viel in so einer Ausbildung oder halt nee, nicht das, was man eigentlich stimmt, will. Ja. Und dann habe ich mir die Mittagspause halt immer hergenommen, habe jeden Tag eine Stunde halt YouTube-Tutorials geschaut und habe mir so wirklich halt das alles nebenbei selbst beigebracht, was Fotografie, Bildbearbeitung und so weiter angeht. Und habe natürlich auch immer so ein bisschen neidisch darüber gelinst, wenn ich sage, ah, jetzt sind sie wieder da, jetzt sind sie in Schottland, jetzt machen sie da ein paar Bilder, jetzt fahren sie darum, Wie man das halt draußen an den Kameras so macht, da schaut es ja auch, was vor den Kameras passiert, immer so ein bisschen geiler aus, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich war halt immer sehr neidisch. Und dann haben sie immer wieder einen Assistenten gebraucht, aber halt ja heute in Köln oder Ding. Ich denke mal, Alter, ich sitze hier in Nürnberg und nee. reduzier gerade irgendein so blödes Logo für einen Kunden, der mich nicht interessiert. <lacht> Ey, Mann, ich will halt auch. Ich, klar, hier ich, aber ich kann heute nicht. Könnt ihr vielleicht verschieben und so. Es ja. ging halt immer nicht. Und dann habe ich blöderweise den Job verloren. Ähm, und habe dann genau einen Tag später oder halt ein paar Tage, ich weiß nicht, wie viel dazwischen war, während ich früh... Arbeitslos daheim auf dem Sofa gestanden, mein Müsli <lacht> gegessen habe, durch Facebook ist und habe gesehen, hey, Calvin sucht einen neuen Assistenten. Und da dachte ich mir, Leuch. Okay, bewirb dich halt mal. Geil. Und dann habe ich mich da durch, keine Ahnung, wie viele 100 Bewerber durchgekämpft und habe es irgendwie geschafft und dann war ich da. Es, dabei. Gibt, es gibt eine Story. Ich weiß nicht mehr, ob die Calvin die damals selber mal in irgendeinem YouTube-Video erzählt hat. Ist, ich, ich, also ich habe das mal so im Hinterkopf, dass, dass es irgendwie mal so geheißen hat. Dass Kelvin nicht so ein normales Bewerbungsgespräch geführt hat, sondern irgendwie so ein bisschen. -Couch. Äh, ja auch so, nee, so, so, so Fragen eingeladen. gestellt hat, so nach dem Motto, nimmst du Drogen und so weiter. Stimmt das? Oder äh, bin ich da jetzt auf, der, auf dem völlig falschen Weg? Mm, nee. ich also kann... mich hat das nächste, aber der, also Kelvin äh, hat eine ganz klare äh, Linie, was ja. irgendwie äh, Drogengeschichten und so weiter angeht. Ja, das ja, auf, das ich... auf jeden Fall. Deswegen hat er dich genommen. Ja. <lacht> Ja, ich ich, ich glaube, das hat er mal in einem ein Video als ich glaube ein bisschen was, bisschen was zu probieren was. Nee, ähm, nee, so was, also er hat schon immer so seinen, man hat ja auch damals alles immer in, in, in Videos, Vlogs und so weiter verpackt ja. und er hat halt auch immer einen kleinen Spaß daraus gemacht, dass er keine Ahnung. Irgendwie mit einer Sojasauce war mal irgendwas und so weiter, aber also bei mir ist alles cool abgelaufen, war easy, wir haben uns gut unterhalten, ich war zwei, dreimal bin ich da hochgefahren mhm. und ja, dann haben wir das zusammen probiert und dann haben wir quasi das zusammen halt aufgebaut, was mhm. was er dann da so hatte und dann hat das irgendwann komplett halt an mich übergeben. Dann ja. ist er so mehr in die Business-Schiene, wo er ja jetzt immer noch ist und halt anderen Leuten dabei hilft, businessmäßig irgendwie durchzustarten oder so ein Business mhm. an den Start zu bringen. Und, ähm, die Fotografie und Bildbearbeitung, das habe dann halt ich übernommen. Das heißt, das war aber dann quasi nicht so die klassische Assistentenstelle, wie man sich das als Fotoassistent irgendwie vorstellt, ja, sondern es war eher so Produktionsbetreuung auch, oder? Mm. Also nicht so, du gehst jetzt mal dahin, stellst das Licht so und so, und dann kommt ich. Doch, das war schon auch. Aber Doch, das ist. Okay. Das ist so, so, eine, so, eine, so eine Arbeitsphilosophie, die ich jetzt auch für mich halt übernommen habe, dass du nicht so, so straight, du machst jetzt nur das oder irgendwas. Mhm. Also ich habe natürlich, war ich, wenn er irgendwas fotografiert hat, war ich Assistent, habe aber nebenbei selbst Workshops gegeben und so. Also okay, bloß, ja. weil ich da jetzt schon irgendwie Workshopleiter war, hat es dann nicht geheißen, dass ich nicht noch ein Licht aufbauen kann mhm. oder so. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht zu, zu wichtig nimmt oder zu hoch. Und, ähm, das und hat vor alles... allem, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, finde ja, ich. Also sowieso, ja, sowieso. Okay. Also Genau. Nee, und das hat alles super gut funktioniert. Und das heißt, du hast dann quasi das Fotobusiness von ihm so ein bisschen übernommen, hast es dann mhm. selbstständig geführt in dieser Firma weiter? Absolut, genau, und, so kann man sagen. Und, und dann hast du irgendwann für dich selber entschieden, ja, eigentlich möchte ich das doch komplett selbstständig machen oder wie, wie kam nee, das dann das? Nee, ja, das war eine Frage, also natürlich eine Frage der Zeit, wenn du irgendwo halt arbeitest und das sowieso schon eigentlich semi selbstständig dort halt Max, also wir hatten klar hatten wir paar Mal die Woche halt irgendwie ein Meeting und sagen, ey wie läuft bei dir? Was hast du gerade für Projekte? Was, was läuft so? Aber im Endeffekt, deswegen war der Start in die Selbstständigkeit relativ einfach, weil ich habe nichts ja. anders machen müssen. Mhm. Ich habe einfach genauso weitergearbeitet, wie ich jetzt die ganze Zeit schon gearbeitet habe. Ähm, mega praktisch, mega gut. Ähm, aber von dem her war es natürlich auch klar, dass äh, ja, irgendwann das eine Selbstständigkeit sein muss. Also, ja. Weil irgendwann geht's halt in manchen Leveln, sagen wir mal, nicht mehr, nicht mehr weiter oder man will sich weiterentwickeln, man will andere Sachen machen. Die, er wollte halt mehr ins Thema Business und noch mehr in, in die Geschäfte, mhm. war ich nie ein Freund davon um, und so hat sich das halt dann so verlaufen genau. also. und dann kam er halt auf mich auch zu und hat gesagt, ja. hast du nicht Bock selbstständig zu machen? Ja. Also es war auch seine äh, Initiative, so. klar hat es ja. jeder im Hinterkopf gehabt oder jeder hatte den Plan so, aber genau und dann ja, hat er so cool, ins Rollen gebracht irgendwann so nach, nach dreieinhalb Jahren, vier Jahren irgendwie und dann haben wir gesagt, na klar, komm, mach mal. Und und für, ich, für dich war es dann auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht wieder nach Nürnberg zu können, oder? oder nee, war das so? absolut nicht. Also ich bin ja sehr, sehr gerne hier. Ja. Ich lieb's hier, bin gleich wieder zurückgezogen dann ja. auch. Ich konnte glücklicherweise meine Freundin mit, mit äh, überzeugen mitnehmen. oder mitnehmen. Die hast du da kennengelernt und dann? Ist genau, also ja, wir ja, haben okay, eine okay. Zeit lang in Mannheim zusammen gewohnt. Und es ist ein bisschen schwierig, weil sie ist auch sehr heimatverbunden und sehr heimatverliebt und struggeln so ein bisschen halt, wohin. Ja, Aber ich konnte jetzt erstmal die Lanze von Nürnberg brechen und sagen, ey, schon geil da. Wer weiß, vielleicht wohnen wir irgendwann wo ganz woanders, aber ich bin schon happy, wieder da Aber zu sein. stellst du fest, also ich würde jetzt aus eigener Erfahrung, würde ich mal fast sagen, gibt es eigentlich bessere Standorte als Nürnberg für so eine Art Business, wie du es hast? Voll, also hundertprozentig, okay. wenn ich in, keine Ahnung, Köln, ja. Berlin irgendwie was glaube ich schon, dass da alleine mit Leuten connecten und Zeugs, aber man glaubt nicht, wie viele auch hier in der Region halt irgendwie ähm, ansässig finden mhm. an Fotografen, Künstler und sowas, die man manchmal auch gar nicht auf dem Schirm hat. Also oft ja. bin ich irgendwie am, bei, auf Instagram am, am Connecten und sehe auch aus Nürnberg. Die Quelle und ist und halt und krass. Also ist super, diese riesen Fotografie-Szene in Nürnberg kommt, glaube ich, alles von der Quelle, weil die früher alle für Quelle fotografiert haben. Ja. Und ja deshalb gibt es es halt nicht mehr, aber es sind trotzdem immer noch sehr, sehr viele Fotografen. Aber das sind dann wahrscheinlich oder? schon alteingesessen oder ältere, ja, so. also wenn ich jetzt von, von den jungen Leuten, okay, die haben ja. jetzt mit der Quelle nichts, oder nichts, nichts mehr schaffen, oder? irgendwie was zu schaffen. Um, aber das, es gibt überall eigentlich, egal wo du jetzt gerade in Deutschland bist, kannst du dir sicher sein, in deinem Umkreis gibt es ein paar Leute, die Bock auf Fotografieren haben und so weiter das verknüpfen ist halt wichtig. So wie wir ja. es in Umgang gemacht ja. haben, dass man erwachsen ja. komm, wir, wir machen es jetzt einfach mal, wir rufen uns mal an und <lacht> quatschen und schauen, kommt man klar, kommt man. das muss ja auch nicht immer sein, dass man auf der gleichen Welle Nee, Welle auf, je, ist, auf jeden Fall, aber es hat halt äh, sofort gepasst und ja, naja, aber es ist wirklich so, ne, wir haben ja beide schon mega lange unseren YouTube Kanal irgendwie und haben auch festgestellt, wir gucken irgendwie so gegenseitig beide mal so die Videos. Klar. schauen wir, was und läuft besonders gut, das mache ich dann halt nach. <lacht> Was hat mal meisten Klick? Ja, komm, lass mal machen. <lacht> wo, wo hast du denn dein, dein, dein äh, spirituelles Dingsbums-Video-Idee her übrigens? Ich hab das vorhin äh, geschaut. Ja, das müssen wir jetzt mal ganz kurz einblenden. <lacht> Zuallererst möchte ich dich willkommen heißen, mich bei dir bedanken, dass du mich auf dieser Reise begleitest und dich auch beglückwünschen, dass du diesen Schritt getan hast, um mehr vom Außen ins Innen zu kommen. Ja, das war, das war <lacht> wirklich sehr gut. <lacht> Da, äh, also, Man muss da, das, das Datum erst, auch Ja, es hören, war ja. Genau, es war der 1. April. Ah, aber, deswegen, okay. Aber ah, das hast du aber, gar nicht gecheckt? Nein, ich muss nicht. <lacht> das, das war das erste Video, was ich angeklickt habe. Und meine Freundin saß im Hintergrund und hat gesagt, du wirst ihn hassen. <lacht> <lacht> <lacht> und du hast bis jetzt gerade gedacht, das hat er ernst Nein! Mal. Ich habe dann schon kapiert, dass es okay. nicht ernst okay. ist. Also, das wäre cool so, ich gewesen, also. die ersten Momente, ich habe den Titel gelesen. Wer hätte mir die nächsten Fragen gefreut, so was kommt da noch? <lacht> Ich habe den Titel gelesen und dachte mir, irgendwas stimmt doch hier nicht und dann zündest du dann das Räucherstäbchen an. und sitzt Ja vor also. allem, der Rauch ist ja auch, also nicht direkt in deine Nase, aber es sah so aus, als würdest du direkt in war deine Nase das? die ganze Zeit so raus, reinziehen. Und das war die Hölle. Oh, Man geil. sieht das Video echt nicht so gut, aber der kam halt, ich habe es angezündet, wenn mich hinguckt und straight ins Auge, in die Nase. Und dann hast du, wenn halt zwei Scheinwerfer auf dich sind, weißt du ja, wenn da ein bisschen Nebel, das siehst du und ich habe die Kamera nicht mehr gesehen, die Augen haben gebrannt ich habe was hast du denn da angefangen? Aber Ach, ja, war, war 1. Ja. April und ein mein ein Gott, jeder, jeder kennt ja. wahrscheinlich wahrscheinlich, ne? dieses Ganze, du kannst hier mit dem Fingerschnippen reich werden und du musst halt das richtige Mindset, ich kann es äh, halt echt langsam nicht mehr hören, achtsam, Blubber. du musst das, du kannst, wenn du genug Geld beim Universum bestellst, wenn du dich gut st st stellst, irgendwie. ich dann glaube dann sogar witzigerweise, äh, war vor diesem Video genau auch eine Werbung mit naja. so einem Typen, der wieder da. Ja, ja. Aber die äh, sind auch immer bei dir auf dem Kanal. Ja, ja, Irgendwie voll. Im Geldbündel das ist wedeln genau und oder und die, du die, auch die geilste haben. Werbung ist im Moment. Ja, ich bin hier gerade in der Waschanlage und normalerweise werde ich auf meine <lacht> S-Klasse eigentlich nicht angesprochen, sondern eher nur, wenn ich mit dem Lamborghini unterwegs bin. Kannst <lacht> du ja, kann <lacht> ja, das ja nicht ausdenken. Also Na, vor allem, ich man mein, lass, ich, ich lass jeden Science machen, was er bock hat und wenn ja, ja, Leute klar. hier an an Sterne und Dingen und so weiter, hey, ich bin der Letzte, der irgendwas dagegen sagt, sollen sie machen sollen sie glauben. Aber ich finde ein großes Problem, wenn ich damit halt versuche, anderen leichtgläubigen irgendwie so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Ich meine, klar, man kann auch wieder sagen, na, die sind doch selber schuld, sind mündige Leute und so weiter, aber ja, manche sind halt fragwürdig. eben doch empfänglicher und sind halt doch glaubwürdiger und und und ja. und, und, und ja. Ja, das, das, ich finde es schwierig. Also das ist dieses anderen Leuten was versprechen, was, was, was sie was, nicht halten können, so nichts Handfestes ja. halt. Also es war eine aber versteckte Gesellschaftskritik in diesem Video. Ja, eine Kollegen oder, oder Reaktion? halt äh, Gab gab's denn auch Reaktionen? Ja, die Leute haben es schon lustig gefunden und gut, ja. also von den Leuten, die ich da mit, <lacht> äh, vermutlich mit einfließen habe lassen, ja. kam jetzt nichts, aber die wissen wahrscheinlich alle, wer wer gemeint ist und ja. wie wo was. Also, der Schluss hat mir am besten gefallen. <lacht> Ja, bis, zum genau. Leute, bis zum Ende schauen, Genau, Leute, bis zum schauen. Ende schauen, bis zum Ende schauen, wir verlinken das nochmal unten drunter. Stimmt, der Schluss ist der Geilte, ja geil Da habe ich auch so gedacht, ne, hat er jetzt nicht gemacht. Ach, hat nicht gemacht. Ja, das ist hier Lockdown, Lockdown macht die Leute verrückt. Ja. Okay, aber ja. wenn du den Leuten quasi nicht gerade irgendwelche, so ein Kram verkaufst quasi, was ist eigentlich so, wie würdest du dich selber einordnen? Ich habe, also wenn man jetzt dein Instagram-Profil sieht und deinen YouTube-Kanal, mhm. Würde ich mich schwer tun, dich in irgendeine Schublade zu stecken, tatsächlich? Also Das ist, kommt davon, welchen Instagram-Kanal den dir anspasst. Du hast einen privaten und du hast einen Travel. Nein, ich habe vier, fünf oder was. Aber Ach, du ich hast hab, mehr? Ja, Noch mehr? Ich, also ich habe okay. hab Chris Goes Traveling, ja. wo ich nur meine fertigen Arbeiten poste. Den habe ich halt irgendwann mal gegründet, weil ich gesagt habe, hey, ich habe so viel Zeugs von überall auf der ganzen Welt und ich möchte meine Bilder irgendwo präsentieren, so galeriemäßig. Mhm. Dafür ist Chris Goes traveling. Okay. da kommt es alles online. Da geht es jetzt nicht um mich als Person, da geht es nicht um Behind the Scenes, da geht es nicht darum, wie ich die Bilder reduziert, bearbeitet habe und so weiter, sondern wirklich nur Portfolio. Hier sind schöne Bilder okay. und ich freue mich, wenn sie anderen gefallen. Mhm. So Und dann gibt es halt noch den Christoph Account, wo es dann um mich geht, um meine Arbeit, wo ich anderen helfe, solche Bilder zu machen, wo okay. ich ihnen zeige, wie funktioniert es mit Lightroom, Photoshop und was muss ich an der Kamera einstellen, dass es relativ einfach ohne großen Aufwand und ohne viel Technikgedöns und so weiter. Also ich bin ein Freund von sehr, von sehr einfacher Arbeit, ähm, trotzdem zu geilen Ergebnissen kommt. Mhm. Und das ist der Account. Und da zeige okay. ich halt alles drumherum, darum natürlich behind the scenes und viel Persönliches. Mhm. Ähm, aber das habe ich so ein bisschen, ein bisschen getrennt halt. Okay, okay. Genau. Und so die Einordnung: Bist du dann auf de, also würdest du es tatsächlich so splitten, dass du auf dem einen Kanal so Travel-Blogger schon fast? Geht es so ein bisschen in die Richtung, so vom Bildstil auch, oder? Ja, ja, Bildstil, da können wir gern später dann nochmal mal Aber Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich finde nicht, dass ich einen eigenen Bildstil habe. Überhaupt nicht. Ich mache einfach, wo gerade mir die, die, die Nase steht worauf okay. ich Bock habe. Worauf du Bock hast. Fotografiere ja. mal das, mal das. Ich, ich fotografiere einfach gern. Ja. Also ich, ich bin gerne Fotograf, fotografiere, was mir gerade Spaß macht, was mir vor die Linse kommt. Wenn es mich gerade inspiriert und wenn ich Bock drauf habe, mache ich das und das zeige ich da auch. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass es vermutlich irgendwie anders oder besser laufen könnte, wenn ich mich spezifizieren würde. Na, so ist ja. es ja immer. Aber so im Endeffekt, da das ja bloß wirklich bloß der Zweitkanal ja. ist, ähm, ich mache einfach, was ich Das heißt, du willst so. hier auch gar keine Schublade stellen. Also du willst dich Überhaupt jetzt nicht zu nicht. So Landscapern, zu so nee. Cityscapern. Oder gar nicht. Also ich mach's, ich, ich es, Landschaften zu fotografieren. Ich habe auch richtig Bock, ähm, oder mir macht richtig Bock so mit, mit Filtern und sowas, weil du dich da halt nochmal einfach länger mit so einem Bild beschäftigst, weil du einfach nochmal das intensiver irgendwie machst. Mhm. Ich liebe aber auch, durch die Stadt ein bisschen zu, zu knipsen. Ich liebe es auch, ähm, Personen zu fotografieren mhm. teilweise und die schön in Szene zu setzen und später zu retuschieren. Und, das gibt einfach so, oder Tiere, mega geil, wie, wie cool ist es, Tiere zu fotografieren. Und wenn ich mich jetzt da irgendwo einschränken müsste, dann, dann hätte ich, also, mir soll es ja Spaß machen. Oder ich mache das ja, weil es geil ist, weil es mir Spaß macht. Ja. Und ich schränke mich da nicht ein, okay. bloß weil es vielleicht irgendwo mehr Reichweite oder mehr Likes oder mehr irgendwas bringen könnte. Cool. Das, ich habe einfach Bock zu fotografieren. Schön. Und das vermittelst du ja dann wahrscheinlich auch in deinen Kopf. Ich hoffe, also, ich hoffe, ja. ja. Okay, ja. sehr gut. Womit? verdienst du denn im Moment eigentlich dein Geld? Bist du als Fotograf, als klassischer Fotograf tätig oder bist du eher als Fototrainer tätig? Hm, Fototrainer, das ist schon die Haupteinnahmetätigkeit. Also ähm, Haupteinnahme ist Coach. Ich habe natürlich äh, andere Einkünfte, wenn ich, ich ab und zu fotografiere meine Hochzeit oder irgendwas, weil ja. ich halt Bock drauf habe. Und das ist eine ganz, ganz geile Mischung, eine sehr luxuriöse Mischung, muss man auch sagen. Also ich bin nicht so auf einem Standbein aktiv, wo ich sage, ich bin jetzt nur Coach und bringe jetzt nur Photoshop oder nur Lightroom den Leuten bei, ähm, sondern ich mache ganz viele Sachen. Und das ist für mich einerseits ganz wichtig, weil ich halt dadurch ähm, den, den, den Spaß nicht verliere. Also ich bin jemand, ich brauche relativ viel Abwechslung. Ich mag es nicht, so jeden Tag das Gleiche zu tun. Also ich finde es mega geil, mal einen Workshop-Tag zu haben, mhm. dann am nächsten Tag da ein Bilder zu bearbeiten, am nächsten Tag habe ich irgendwo ein Shooting, dann startet vielleicht irgendwohin hin eine Fotoreise und irgendwann fängt es dann wieder an, dass ich irgendwo Tutorials aufnehme oder so. Also es ist viele Abwechslung ja. drinnen. Das ist mir halt ganz wichtig. Und das ist, habe ich jetzt gemerkt, gerade in der Corona-Zeit halt auch wichtig, mehrere Standbeine zu haben. Weil ja, also so habe ich zum ja. Beispiel halt die Photoshops, wo ich mal, keine Ahnung, für eine Content Creation, für ein, für ein Fitnessstudio mache. Oder jetzt gerade haben mehrere Hotels angefragt, dass ich für die halt Sachen produziere. Dann habe ich die Schulungsgeschichten. Ähm, gestern hatte ich, einen, vorgestern hatte ich einen, einen, einen riesen Workshop für eine, für eine große Kette online zum Thema Social Media, Instagram mhm. und so weiter, Content Creation. Ähm, dann mache ich die Tutorials, dann habe ich äh, Workshops in, in, in Bildbearbeitung, Videokurse und okay. so, so baut sich dieses ganze Einkommen halt äh, zusammen. Das ist ist ein Arsch. Sorry, ist viel Arbeit, <lacht> sagen wir es mal so. ja. aber es äh, macht Spaß, belebt das Ganze und ist halt natürlich auch ich will jetzt nicht sagen krisensicher, aber du bist halt breiter aufgestellt. Und das macht es ein bisschen einfacher, mhm. da hin und her zu switchen. Wenn ein Bereich wegfällt, kannst du voll. auf den anderen. Fühle ich komplett. Ja. Das ist äh, wirklich bei mir genau dasselbe. Fühl ich komplett. Fühl ich. Fühl ich. <lacht> nee, ist aber wirklich so, Also das äh, geht mir komplett ähnlich. Also das hat mir tatsächlich auch die Corona-Zeit, gerade so letztes Jahr, zu der Jahreszeit hat es mir echt auch viel gerettet. Ja, voll. Also, also das wurde alles Standbein, Fotoreisen und so weiter ist halt komplett ja, weggefallen. Weg, ja. Fotoreisen, und, Vorträge, ich, ja. also im, ich bin, im Februar war ich noch in Vietnam, ja. dann bin ich genau heimgekommen, wie Lockdown losging. Und dann hat eine Woche lang nur das Telefon gestellt und alles wurde ab, also wirklich alles. Alle möglichen Seminare, Vorträge, ich, es war eine Tour geplant, das waren einfach alles. Ich war Anfang März dann da und hatte halt keine Arbeit mehr für das ganze Jahr und dachte mir, okay. Scheiße. cool cool und im gleichen Moment kam dann erst noch Finanzamt hat schön reingeballert Versicherung hat nachverlangt und so weiter und erstmal ja, schon da ja. abgeben dachte ich mir ja. geil läuft richtig <lacht> so also selbstständig schön ja. und gut aber ja. da bank mal kurz Krise wenn du jetzt davon sprichst dass du kurz davor in Vietnam warst dann generell mal die Frage du bist ja sehr viel unterwegs du bist ja sehr viel im Ausland mhm. Sind das selbstfinanzierte Reisen, wo du dann ähm, probierst, dann im Nachhinein irgendwas zu verkaufen davon? Oder ist das, ähm, sind das Aufträge? Wirst du von irgendwelchen Firmen gebucht? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Teils, teils. Also ähm, das wechselt. Natürlich mache ich Urlaube, die ich dann aber halt auch zu fotografieren nutze, ganz klar, und dann im Nachhinein daraus wiederum Bilder und Videos hernehmen kann, die ich für Tutorials hernehme, die ich für Workshops und so weiter. Also das ist natürlich ähm, mega gut. Äh, ich habe aber auch ganz viele, wo ich von irgendjemand irgendwo hingeschickt werde. Also mhm. ich war letztes an ah den letztes <lacht> Corona ja. letztes Jahr <lacht> zum Beispiel für äh, Nikon und äh, Secret Escapes in Südafrika für für zwei Wochen habe für die Content produziert oder vorher in, mal in, in in Lappland oben für den finnischen Tourismus oder also da kommen schon immer so Sachen. Ja wo man dann für oder von irgendjemandem irgendwo hingeschickt wird, um dort Sachen zu, zu machen, zu produzieren. Läuft sowas über Akquise tatsächlich oder kommen die einfach über deine Social Media Kanäle auf dich? Teils, teils. Also okay. viel über, über ähm, oder was heißt viel? Nee, das ist wirklich, kann man nicht so sagen. Ne? Also ich werde angefragt, ich frage an, okay, ja. je nachdem. Wenn ich jetzt irgendein Projekt habe, wo ich sage, das wäre mal eine ganz coole Sache zum Beispiel, dann spreche ich mit meinem Partner, äh, Partner Nikon oder mhm. ich habe irgendwas anderes, spreche einen anderen Partner an. Oder ja, dann kommt halt, dass jemand auf mich zukommt und sagt so, ey, wir haben gesehen, du machst das und das, könntest dir das und das vorstellen, mhm. kommt auch vor. Also das ist okay. sehr gut für mich, weil ich auch nicht der der größte Akquise-Typ bin. Also mhm. ich weiß schon, wie das funktioniert und wie man es macht, ich habe das alles gelernt irgendwann mal und aber ich mag das nicht, sich ja. selber so anpreisen und so, mhm. sich so vermarkten und ah, das. Ja, ja, ich, man muss ja. es natürlich machen und gerade als Selbstständiger, ey, mit, mit jedem Mal, wo man sich selber halt anpreist, ja. ähm, verdienst du ja quasi Geld, blöd gesagt. Oder hast die Chance zumindest. Oder die auch, Chance, ja. genau. Aber es fehlt mir so schwer. Also ich mache das so ungern aber also wenn es auch ohne so. läuft also fast ohne zumindest ist natürlich ja es nicht. ist halt blöd zu planen ne? also ja. dann so offen und ehrlich muss man auch sein ich kann halt ich habe halt keine Ahnung was ich die nächsten fünf Monate so verdienen werde so grob ja ich habe ein paar feste Sachen ich ja. habe ein paar Sachen die laufen aber so es kann sein dass ein paar große Jobs reinkommen es kann sein dass gar nichts kommt also du musst halt schon immer relativ viel planen, weglegen Flexibel und so weiter, sein, so, ja. war zum Beispiel jetzt natürlich auch äh, nach den Corona-Absagen ein großes Thema, dass ich relativ sehr sparsam lebe und, und mir sehr ja. viel auf die Seite gepackt habe ja. die, die, die Jahre davor, so dass ich dann eben auch finanzamt und die ganzen Leute halt zahlen konnte ja. und äh, nicht irgendwie auf der Straße stand, ähm, weil dann, da schaust du natürlich erstmal, wenn, wenn nichts geplant ist und das wäre natürlich geiler, wenn ich wüsste, hey, ich hätte so Festes. Ja und Andererseits hast, verlierst du durch sowas natürlich auch ein bisschen die Flexibilität, die ja genau. das Selbstständigsein so irgendwie Voll. ausmacht. Ne? Und das liebe ich ja auch. Sag mal, jetzt eine Fliege <lacht> im Gesicht, <Alter? lacht> Stink ich, oder? Stinke ich? Da war ich haben? doch heute duschen? Ich dachte jetzt nicht, dass ich so geschwitzt habe, wie ich mit den Berg da hochste. Äh, ja, aber so, also das ist kommt mir ganz zugute, dass mhm. ich natürlich auch Anfragen bekomme. Das ist eine schöne Sache. Und es ist ja wahrscheinlich gerade auch so, wenn du sagst, du warst für, was hast du vorhin gesagt? Du warst für irgendein Tourismus-Ding? Für den Tourismus äh, äh, finnischen Tourismus war Finn, das. Genau, ja. Finnland. Ne? Ähm, dann kommst du ja wahrscheinlich auch zugute, dass dein Kanal jetzt zum Beispiel auf YouTube ja nicht so rein nur auf Foto bezogen ist, sondern es ist, geht ja schon auch ein bisschen so Vlog-Richtung. Mhm. Ja, voll. Also ich habe äh, immer wieder natürlich, wenn ich unterwegs bin, versuche ich das videomäßig irgendwie mit festzuhalten. Mhm. Vlogmäßig jetzt nicht so wunderschön, wie es hier im Podcast ist, mit tollen Einspielern und hier mit einer geilen äh, Steadycam und Dingens, was da alles dabei ist, sondern das ist meistens handheld, halt äh, mhm. quick and dirty, aber halt live mitgenommen, ja. dass die Leute halt direkt dabei sind. Und das ähm, holt die Leute ja auch, auch oft ab. Einfach, ja, das macht mir Spaß, macht ja. den Leuten Spaß. Ähm, und ich habe es ein bisschen fortgeführt dann in, in Form von, von Wochenvideos, habe ich die genannt, äh, wo ich das Gleiche halt einfach daheim fortführe. Mhm. So, weil halt viele natürlich, gerade dadurch, dass ich so viel verschiedenes Zeug mache, immer wieder die, ey, wäre halt interessant, das mal alles zu wissen und so. Und dann nehme ich die Leute halt ein bisschen mit ins Privatleben, mhm. hinter die Kulissen und zeige halt so, was jeden Tag irgendwie passiert. Was abgeht, ja. Habe ich jetzt aufgrund von Corona natürlich auch mal wieder <lacht> pausiert, weil ich sage, ey, wenn ich jeden Tag habe, schreibe, das ist halt so langweilig. Passiert halt nichts. Mehr. Jetzt gibt es halt dann statt einmal die Woche Wochenvideo, gibt es halt ein Tutorial. Also mhm. vielleicht auch ein Vorteil für die, für die Leute da draußen auf YouTube. Jetzt gibt es halt zweimal die Woche Tutorial statt nur einmal oder zweimal Fotothema statt einmal. Ja, aber so, ich versuche da schon immer mitzunehmen und das ist natürlich geil für so Reise, nicht Reiseunternehmen, am Tourismuszentralen Tourismus, und so weiter dass die halt sagen, hey, schau mal, das, das können, da können wir auch mehr, mehr Content quasi raus, rausholen. Jetzt nicht nur rein Bilder oder rein... Video, sondern wir können vielleicht auch irgendwie eine Story dahinter oder einen Blogbeitrag oder irgendwas. Also das heißt, es war genau, das heißt, du hast es auf deinen Kanälen promoted zum Teil, aber haben die hast du quasi auch so auftragsmäßig für die fotografiert? Ja, ja. Also sprich, ja. die Bilder benutzen sie jetzt in irgendwie genau, auf ihren Marketing, Webseiten, in Webseiten. Okay. Prospekten, ja. habe einen Trailer für die geschnitten, mhm. der dann halt auf, wenn die auf irgendwelchen Messen waren und so weiter, bei denen gelaufen ist und so weiter, bei denen ein Aushängeschild für ein Rebranding von der Seite und so weiter. Okay, und dafür ja. haben die halt neuen Content gebraucht. Und haben das dann halt clever verknüpft. Haben sie gesagt, sie holen da jemanden, der halt drüber ein bisschen berichtet. Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ey, das war über kam nicht über mich. Okay. Das ist schon ein bisschen her. da das, das kam über einen Kollegen, der noch wesentlich größer ist. Ähm, der hat es an Land gezogen, mhm. aber hat halt mich dann mit an Bord geholt. Und die haben gesagt, ja cool, den können wir natürlich nicht brauchen, wenn der das, das alles Klar, abdeckt und cool, so weiter. Ja. Also da genau, immer, immer gut auch. Kollegen zusammen verknüpft zu sein und so weiter. Also es wächst ja, nicht immer alles auf meinen Mist. Okay. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich. ist ja sich auch immer die, die, die Lorbeeren selber aufsetzen, ja. musste ja halt so, so fair sein. Man, jeder hat irgendwie kann Hilfe brauchen ja. und immer so. so. Okay. Aber es ist ja bestimmt auch von Vorteil, wenn du jetzt so also sagst, du zum Beispiel ein Partner von dir ist Nikon. Mhm. Das ist ja schon auch eine, eine, eine, eine Hausnummer ist eine absolute eine große Hausnummer ne? Mega -glücklich ähm, und ich kann mir schon vorstellen dass über so eine Verbindung dann natürlich auch vielleicht das ein oder andere dann wieder zusätzlich dann irgendwie kommt ne? also öffnet sich dann die eine Tür vielleicht wieder irgendwo voll so weil man hört zum Beispiel äh, Südafrika halt mit Secret Escapes ja, also Nikon ja. hat Verbindungen zu Secret Escapes und die haben mich dann quasi zusammen engagiert für den südafrikanischen Tourismus und für Secret Escapes dort ja. Content zu, zu generieren das war zum Beispiel was, das musste ich nicht. Also da ging es nicht darum, dass ich selber da, hier, ich bin jetzt hier, hallo, okay. hallo, hier Giraffe, hier Elefant, wow, das habe ich natürlich für mich gemacht, weil es geil ist, ja. ähm, aber die wollten einfach nur Content, da habe ich vorher eine Liste bekommen, wir brauchen die shots das, das, das, das, das, okay. war genau vorgeliefert und jemanden haben einen fähigen Fotografen gesucht, der das liefern konnte. Und, ja. Ist da noch eine Agentur dann, wenn ich so indiskret fragen darf, ist da eine Agentur mmh. vorgeschaltet oder läuft es Oft, da war es aber Kunde, da war Kunde direkt, oh, direkt glaube ich, okay, das, ja. da hatte ich direkt Kontakt zu. Nee, das war direkt zu Secret Escapes dann. Ich hatte in, in Südafrika noch einen Ansprechpartner, ähm, aber die waren auch Secret Escapes. ist ja Escapes meistens zugehören. tatsächlich auch angenehmer zu arbeiten, ne? wenn nicht noch eine Agentur zwischendurch. Okay, also, am liebsten ist mir die Arbeit natürlich, wenn zu mir einer kommt, mach mal. Ja, so, genau, Und es ja. ja, ja, ja. sind auch oft halt. Äh, ja, wirklich halt auch, auch Firmen, die das machen und das, das finde ich dann immer sehr, sehr geil, wenn die einem halt so weit vertrauen und sagen, hey, wir, wir wissen, was du da online produzierst, wir kennen dich, wir folgen dir. Ähm, mach einfach, das, das funktioniert, das, das so funktioniert schon. Uns, ja. so. ähm, ich habe jetzt nicht oft irgendwelche Werbekooperationen und so weiter, weil ich halt immer sage, ich mache das nur für Sachen, die ich auch vertreten kann, mhm. wo ich halt... Sagt, das nutze ich vielleicht auch oder das finde ich cool ja. und ich habe es mir mal vorher angeschaut und ich mache jetzt den Karton auf und sage, hey, das ist cool, kauf das. Ja, <lacht> ja. So. Und ähm, das wissen die halt und dann funktioniert das. Ja, cool. cool. Sehr, sehr schön. Macht, macht sehr wie wie kommt man denn daran, wenn ich jetzt mal so indiskret fragen darf, <lacht> wenn du indiskret fragst, dann kann ich auch indiskret <lacht> fragen, ja, wie kommt man denn an eine Partnerschaft mit Nikon zum Beispiel ran? Also das ist ja nun Kontakt wirklich... und Glück. Ja. Und Fleiß. Na, ja, also also ich naja jetzt aber mal im ernst, da schreibt man doch nicht einfach eine E-Mail hin und fragt äh, nee. können wir können wir eine Partnerschaft eingehen, da muss ja schon da muss ja schon irgendwie eine, eine kleine Story dahinter stecken. Mhm. Ähm, ist über einen über einen äh, Kollegen entstanden, der quasi mein Bewerbungsschreiben dort relativ weit oben platzieren ah, konnte. Okay, so. also Vitamin B. Ja. Voll, voll. Also ja, ja, man, man kennt halt jemanden, er ja. kennt wieder jemanden und so weiter. Ja. Ich war, wie ich von von Kelvin weg bin. Kamera los. Wir waren dort äh, Canon gesponsert ja. und habe dann auch mit denen weiter verhandelt und so weiter. Hab auch mit anderen Kameraherstellern dann verhandelt gehabt. Habe mir verschiedene, wir hatten Gespräche. Und Nikon war nie so wirklich auf dem Schirm, weil ich, da hatte ich nie einen Bezugspunkt. Also ich habe zwar früher schon, bevor ich bei Kelvin war, mit einer Nikon fotografiert gehabt, ähm, aber das war irgendwie so, da ich halt andere Sachen genutzt habe und die jetzt nicht mehr, war das nie so. Ähm, und dann hat mein Kollege der Patrick äh, Monas, danke ja, auf äh, Instagram können ihr gerne mal schauen, toller toller Typ, hat mich dann quasi, weil er schon Nikon Fotograf war, ja. hat gesagt, ey, ich, ich kann doch mal einfach die, die da fragen, den Kontakt, den ich habe, ob die nicht Interesse haben. Ich so, ey, pf, werden die wahrscheinlich nicht haben. Ne? Ich habe jetzt mhm. äh, fünf Jahre lang eine, eine, eine Canon in die Kamera gehalten. <lacht> Und dann war es aber halt der lustige Zufall so, dass mich die Chefin dort, die für das Ganze, also die die die, die, die Marketing Chefin kannte mich halt und hat gesagt, ey, ich habe ich hab Tutorials von dir daheim, ich habe deine Videotrains gekauft, wie geil wäre das? Witzig. Und dann ist halt da der Kontakt entstanden ja, und dann cool. hat es, waren die halt mega cool und ja. hat alles menschlich super gut gepasst und so und seitdem auch mega Kontakt, es läuft alles genauso, wie man sich vorstellt cool. und mega geil. Also ja. klar, das war so voll viel Glück, ich bin immer so, ein, ich sag immer, es ist viel Glück halt, alles ist, das, aber schwierig. es ist so eine Mischung, würde ich sagen, halt aus, aus, Glück, Timing und dann aber halt auch so, so Sachen ergreifen, jetzt fällt mir das, da gibt es so ein amerikanisches Sprichwort, ähm, was auch äh, Kollege Ripke immer sagt, wenn Preparation meets Coincidence, nee, also wenn, wenn der Zufall Vorberei auf Vorbereitung trifft und richtiges Timing irgendwie, ja. das sind halt so Zusammenspiele, also klar ist Glück dabei, aber trotzdem halt auch... Man, man kann sich ja auch ein bisschen erarbeiten, ne? Ja. Also, genau, genau, das ist ja. wahrscheinlich der, der schöne, ja. das es schön zusammengefasst dass ich hier <lacht> eine Stunde lang versucht habe, vor mich zu Ja, man kann sich auch erarbeiten. <lacht> Ja, ist nicht, ihr macht das Podcast immer schon ein bisschen länger wie ich. Nee, aber im Endeffekt muss es ja auch, also das ist, spricht ja auch für dich, es muss ja auch menschlich passen. Also wenn du jetzt, Voll. wenn du ein riesen Arsch wärst oder nicht bei Leuten ankommen würdest, mhm. dann würde solche Kooperationen auch ja nicht zustande kommen. Insofern hat das ja auch was mit Absolut. dir zu tun. Es ist jetzt nicht nur Glück und ja. Connections, sondern ist mir auch immer die Connections mega fruchten wichtig. ja, weil ja. du ein cooler Typ bist. So. Ja, danke dafür. Also, aber ja, ne? nee, und ich finde es auch immer mega wichtig, dass du halt mit den Leuten oder mit den Firmen, mit denen du zusammenarbeitest, auch kannst. Dass das ja. halt irgendwie menschlich cool ist, dass das, ich habe keinen Bock für Arschlöcher zu arbeiten. Mhm. Also ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht manchmal viel Geld ist oder irgendwas oder es gibt bestimmte Firmen, für die arbeite ich nicht und es gibt bestimmte Leute, für die würde ich nie arbeiten, ja. egal was da kommen würde. Dann könnten wir jetzt die Zuschauerfrage reinwerfen. Welche? Ob du für Gräuter fützt. Oh ja, würdest. ja, stimmt. Sekunde, das muss ich nochmal, die, die, die, muss, ich, ja die muss ich zitieren, perfekt. die muss ich zitieren, weil das okay. ist... Okay, zitier mal. Okay, der liebe Werte Herr Kilian Schönberger. Oh, man kennt ihn. <lacht> man kennt, man kennt. Gut, guter, Mann. Fragt, guter Mann. Der fragt. Könntest du dir vorstellen, für die Spielvereinigung Reuter Fürth Fotos zu machen? <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er darauf kommt. Aber naja, naja, dann, es gibt ja, so ein Ding zwischen Nürnberg und Fürth. Genau. Also, ach, das Ding. Die ja, wohnen gut, da hinten okay. irgendwo und <lacht> ist von von Nürnberg ist so, okay, ein ist so, ja, so ein bisschen Hater, gerade, genau. gerade was die Fußballgeschichte an. Also ich ja. bin sehr Tief im, im, im Nürnberger Fußball auch verankert, war da lange Zeit aktiv. Jetzt nicht mehr, aber ich habe dann natürlich noch gute Kontakte und gute Wurzeln. Und allein deswegen könnte ich da schon niemals irgendwie was, was tun. Nicht, ich, wenn du, ich auch nicht, wenn du 25.000 Euro geboten bekommst ich für einen machen. Tag Shooting? Ich muss immer ganz ehrlich sagen, Fürth ist mir nicht so... Ich habe gegen die halt echt noch nie was gehabt. So, das ist, ich mag Fürth, Fürth ist eine schöne Stadt. Da werden mich jetzt wahrscheinlich auch viele lünden. <lacht> ähm, es ist eine, eine, eine schöne Vorstadt zu Nürnberg. Ja, ähm. Jetzt, jetzt, jetzt, töten nicht die Fürther, weil Vorstadt zu eine. <lacht> ja, sorry, aber, ey, hey. Jetzt hast du es dir im Endeffekt sagen. mit allen verschissen gerade. Jetzt beantworte aber noch die Frage. Würdest du es tun bei, oder würdest du es nicht ist tun? Wir wird auf gar keinen Fall. Also egal, was ihr bietet. Aber bei Fürth bin ich nicht so empfindlich. Also, wenn, wenn wir das wenn Ganze gegen FC Bayern München switchen, dann kannst du mir Millionen bieten, würde ich nicht machen. Aber wenn dir, also jetzt mal im Ernst, wenn dir jemand 25.000 Euro für einen Shooting-Tag bieten würde, würdest du absagen? Der hat Prinzipien. FC Bayern definitiv und führt auch. Einfach bloß, um keinen meiner Freunde, Kontakte und so weiter auf den Schlips zu treten. Auch wenn ich selber nicht so schlimm fände für, für Fürth, weil ich mit denen, wie gesagt, die das ist auch wieder böse, ey. entschuldigt bitte, aber die sind halt so egal so. Ja, das ist, ey, Nürnberg, Fürth, Alter, das ist wie, keine Ahnung, wenn, wenn hier... Red ruhig weiter. Wir haben super ja, Sachen für Sie. Ich grabe hier mal, mal die, die, die Grube noch ein bisschen tiefer. Aber hey, das weiß jeder. Also, nürnberg 40, die, die mögen sich halt nicht besonders. Und, Aber woher kommt denn das, das eigentlich? Halt, Weil es halt eine direkte Stadtgrenze gibt. Weil es okay. da immer schon Konfrontationen und so weiter gab. Hm. Und dann halt noch mit zwei Fußballvereinen, die, ja. die lange Zeit dann irgendwie auch gleich auf waren, gleich gut. Jetzt ist führt viel besser. ne? Nee, aber die waren ja teilweise, also man, das hat Deutschland ja vor, vor, leider schon viele Jahre her, aber dominiert im, im Fußball, Also ja. da, da war ja hier der fränkische Raum, da hat ja die, die Nationalmannschaft nur aus Nürnberger und Fördern bestanden. Und da das hat das natürlich diese Rivalität noch ein bisschen, bisschen angeheizt. So, ja. Aber wie gesagt, für mich war es nie so dieser große Punkt, für mich war immer eher die, die Konkurrenz da unten in München. Und da ist nochmal eine größere ich Aber ich, ich, merke, ich merke gerade, also Lokalpatriotismus wird hier immer größer. Weißt du, vorhin schon mit Franken und Bayern, jetzt kommt hier mit Nürnberg und Fürth. Also ihr, ihr, ihr habt da sehr krasse Prinzipien. Wir haben ja, schon also man so man so sagen. Ja, Ihr habt eure Probleme hier. Ja. Stell ich auch gerade fest. Ich halte mich da raus, mir ist alles wurscht. Wir können ja gerne mal kommentieren, welches Team ihr seid. Das, äh... Wenn wir schon über Nürnberg sprechen, hier kommt noch eine Zuschauerfrage. Mhm. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Gibt es ein Lieblingsrestaurant oh, hier in, in Nürnberg? Oh, Schwierig. Jetzt können wir hier mal für die Leute, die mal nach Nürnberg kommen, wenn Corona vorbei ist, ja, da müsst ihr hingehen. Also gerade würde ich sagen, Kaspar Schmauser Hauptmarkt. Die haben neu aufgemacht, sind coole Leute, haben ein cooles Konzept, machen hauptsächlich fast vegane Küche. Ja, Also ich glaube, ein Bruchteil ist noch vegetarisch. Alles frisch, super schnell zubereitet und so weiter. Für mich natürlich mega praktisch, weil ich wohne nicht weit weg. Also da habe ich die letzten Wochen schon öfter zugeschlagen. Also das könnte ich empfehlen. Wenn man auf gesundes Essen und leckeres Essen vor allem steht, das ist ganz gut. Haben neu aufgemacht, sind, sind, sind drei mega nette Jungs. Eine coole Sache. Also wisst ihr Bescheid, wenn er nach Nürnberg kommt? Genau. Einmal schmausen. Einmal schmausen. Ich komme dann später übrigens vorbei und hole mir die vier extra Portionen ab. <lacht> so läuft also das Ganze. Spiel ja, ja, hier. er ist, er ist <lacht> schon voll drin im Game. Das Influencer-Game. Ich hatte das mal tatsächlich, ich hatte mal äh, mit einer Influencerin damals mal Fotos in Berlin gemacht. Und ich, ich, ich war vorher überhaupt nicht in dieser Welt drin. Und dann sagt die zu mir: ähm, Ja, hast du Bock, Mittagessen zu gehen? Ich so: Ja, klar, können wir machen. Ja, warte mal, ich telefoniere mal kurz. Und dann hat die da bei irgendeinem Restaurant angerufen: Ja, ich würde gern vorbeikommen. Da dachte ich so immer noch so ja warum hast du da jetzt angerufen naja weil wir jetzt umsonst essen gehen ja, was ja die, also die die, äh, die die haben dann so Deals mit Restaurants da gehen die dann essen und äh, posten dann halt irgendwie kurz dass sie dann hier sind und das reicht denen für als Werbung quasi aus dass sie dann dafür mit Essen quasi bezahlt werden ja, also die können sich halt ja die können sich halt damit irgendwie komplett ihr Leben so mehr oder weniger finanzieren andere würde sagen Schnorrer. ja na das sehe ich also verstehe ich voll, ne? auch ja. wenn es also bestimmt noch viele Zuschauer haben und sagen, ist ja gerade so diese, dieser Influencer-Hate halt, ähm, vollverständlich. Aber man muss auch sagen, wenn halt da, ich weiß nicht, was, wer oder wie, wo, was das war. aber wenn Ja, du die Namen halt kann gewisse, ich jetzt nicht sagen. Das ist ja auch <lacht> wurscht, aber wenn du eine gewisse Reichweite hast, ja. also dann würde ich fast sagen, dass das halt komplett unter Wert verkauft ist, wenn man da für ein, für ein, für ein Abendessen irgendwie sein Gesicht irgendwo in die Kamera hält. Ja. So, Also das ist meine, meine Rangehensweise. Ich würde es nicht mich da verkaufen oder irgendwas für, für einen Schnitzel, Schnitzel geht nicht mehr, ich <lacht> <lacht> mittlerweile esse kein Fleisch mehr, aber äh, für, keine Ahnung, einen Salat oder irgendwas, der äh, lassen 12, 12, 15 Euro kosten, ja. ähm, dann eine Reichweite von, keine Ahnung, wie vielen, 10, 50, 100, dann irgendwie dafür nutzen. Ja, waren 90.000. Das ist für das Restaurant schon ein sehr gutes Geschäft. Und ja, ja, also nicht ja, ja. nur Restaurant, auch Hotel oder irgendwas, wenn man halt ja. immer sagt, ah, die, schau mal, die dürfen da umsonst im Hotel wohnen. Ja, natürlich, Alter. Also wenn ich ein Hotel hätte, ich hatte, wie gesagt, jetzt äh, vorgestern einen, einen Workshop mit einer, mit einer großen Kette, äh, Influencer-Marketing, ey, lad die Leute ein. Natürlich. Das ist doch das Beste. Überleg mal, was es kostet, eine Werbeanzeige irgendwo zu schalten. Ja. Und dann sehen das vielleicht nur ein Bruchteil von irgendwelchen Leuten und dann auch noch unrelevante Leute halt. Und wenn du halt mit Leuten zusammenarbeitest, die eine bestimmte Zielgruppe haben und das auch relativ gut betreiben, ey, dann ist doch das Jackpot. Ja. Also was kostet so ein Apartment halt, oder ein man, man muss oder? halt immer dazu sagen, wenn es halt Sinn macht. Ne? Also, ja, natürlich, klar. Also auch die Influencer selber sollten. Das hast du ja vorhin selber auch gesagt. Es sollte. Sie sollten halt dahinter stehen hinter dem, was sie da. Genau. Das ist, und das ja, ist, das, das ist, halt das ist glaube ich, das größere Problem, ja. was man sieht, ja. dass halt viele, also heute halte ich das in die Kamera, morgen halte ich das in die Kamera. Aber ja. dann muss ich ja auch als Firma ganz ehrlich sagen, das bringt mir ja nichts. Ja. Also weißt du, heute halte ich Puma, morgen Adidas, übermorgen habe ich Schuhe von Nike an. Und dann, und dann fliegst du nach Dubai? Und, ja, irgendwie sowas. Weißt du, und das, das ist doch Und muss aber, also, aber noch den Knebelvertrag unterschreiben. Genau. Ja, den auch. Oh, jetzt darf ich nicht mehr nach Dubai fliegen. <lacht> oh, oh, das ist gebannt. Ja, ich habe da einmal im Jahr meinen Workshop. Das ist jetzt ganz ungünstig, wenn ich das jetzt. Ja, ich war auch schon oft dort und es ist ja auch, also zum Fotografieren mega geil. Also kannst du nicht cool, sagen. Ja. Aber was so um Menschenrechte und so weiter ist das ja. halt auch kritisch, wo ich mhm, mir jetzt auch überlege, ja. so würde ich jetzt vermutlich auch so schnell nicht mehr also ja, es ist, ja, das ist schwierig mal aber man muss halt so viel mittlerweile beachten und Dinge genau ich wollte ja, es gerade sagen das ist ja noch mal eine andere Nummer ob ich jetzt da einen Fotoworkshop hinmache oder ob ja. ich halt irgendwie jemand bin der Millionen Menschen erreicht und sagt hey super hier ist alles total klasse absolut und, aber im Endeffekt wenn du einen Fotoworkshop <lacht> machst, zeigst du die geilen Bilder <lacht> und sagst hey das ist alles geil das ist also, du musstest den Fotoworkshop hinmachen und musstest immer wieder darauf hinweisen, wie katastrophal dort mit, mit Menschen umgegangen ja, wird ja. und mit anderen Themen. Das ist immer also so ein zweischneidiges eigentlich Brett. Das also, ist eigentlich oder, ja. eine gute Miene zum bösen Spiel. Voll, voll. Aber es ehrlich sein, bei, bei vielen Sachen ist es inzwischen so immer so ein zweischneidiges Brett. Bei ganz ja, vielen ganz Themen, die heutzutage so in der mhm. Gesellschaft sind, also das ist ja, das ist ja eins davon. Aber man muss heutzutage echt äh, viel aufpassen und viel überlegen, was man macht und äh, dass man nicht Du kannst dem eigentlich, eigentlich du? kannst du gar nichts mehr völlig unvoreingen, also, oder ohne ja, angehen. Also, ich doch. meine, du, du kannst ja auch anfangen, zum Beispiel, rei Reisen ist scheiße, wissen wir alle. Voll? Island sollte man eigentlich auch nicht mehr hinfliegen, die haben immer noch Walfang. Ja, äh, es, ja. es sind halt lauter solche Sachen, Genau. die alle irgendwie so eine Kehrseite haben. Es das gibt natürlich Flasche. überall. Ja, es halt, gibt überall du so wenn wir halt ja. schauen, mit, aber manche Sachen sind halt gravierender, manche nicht. Ja. Also, muss man genau. ganz ehrlich sagen, ja. manche sind halt, Einfach richtig kacke und manche sind halt. Semi-kacke. semi also, <lacht> Naja, na ja, ist doch so. Also, ja, ja, klar. Klar ist jetzt halt. Was soll ich sagen? Wahlfang in Island ja, ist ja. natürlich mega scheiße und ich bin ultra der Tierfreund, mega tierlieb und so weiter und ich würde mich auch dafür einsetzen und ich habe auch schon für solche Projekte gespendet und so weiter, dass sowas halt gestoppt wird ja. und würde ich auch machen. Aber allein deswegen man kann nach Norwegen auch nicht mehr reisen ja logisch klar Es ist, ist schwierig ja, ja. schwieriger ist es aber jetzt meiner Meinung nach wenn ich jetzt so sage ich promote it's irgendwie oder oder bin hier auf einer auf einer WM in Katar unterwegs oder ja. sowas. Das ist halt noch mal noch mal gravier also es gibt halt mehrere Level an Scheiße ja, das genau. muss man sagen. so und Klar gibt es vielleicht ein paar Leute, die irgendwo Katzen in Flaschen stecken und so, aber <lacht> ja, es gibt also das noch, das Aber da, da wären mir zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich an, an solche Länder denke, da sind mir zum Beispiel auch Menschenrechte und so weiter und diese Regime Ja natürlich, sind du kannst auch keine, ja, kannst auch nicht, keine freie Meinungsäußerung und absolut. so weiter. Ne? Also da, da sind Twitter, Facebook und so weiter, das ist alles gesperrt. Voll. Ja. Wie auch immer, bei, wir, wir, wir schweifen gerade, gerade keine ein ein bisschen ab. online abschließen und so weiter. Da, ja. Sorry, wenn ich jetzt nochmal reingehe, ja. aber das ist ja auch alles. Ja natürlich. YouPorn. Kannst auch nicht? Na, das ist ja die größte Katastrophe. <lacht> Wurde mir gesagt. Also, hey, wieso, was machen die? Erzähl mir schnell. Ich frage für einen Freund. <lacht> ja, das ist, ich hab's <lacht> Zwei Stunden später. Lassen wir das Thema YouPorn mal wieder sein. <lacht> <lacht> Lasst uns mal wieder zum Fotografieren kommen, ja. denn natürlich äh, gehen wir auch heute noch fotografieren. Ähm, das Wetter sieht eigentlich ziemlich gut aus, dass wir gleich mal eine Runde fotografieren gehen können. Ich also hoffe auch, dass es für den Sonnenuntergang, Sonnenuntergang so ein könnte echt bisschen cool ballert. Also gerade mit den Lücken dazwischen drin. Ja. Du hast ein bisschen Fotowalk dann mit uns vor, oder? Genau, wir tingeln ein bisschen durch die schöne Nürnberger altstadt Schön. und schauen, was wir da Perfekt. rausholen können. Das heißt, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Zeitsprung und blenden gleich mal in den Fotowalk über. So, Chris, wir sind äh, gerade ein bisschen gewandert, also gewandert in der Stadtführung. <lacht> Stadtführung, zehn Minuten gelaufen, kleinen Hügel nach oben, ungefähr 10 Höhenmeter gemacht, naja, okay. Der ist schon anstrengender Burgberg, also der, schon der hat auch. schon in sich. Wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Wir sind jetzt direkt Nürnberger Kaiserburg, hier mitten auf der Aussichtsplattform, hinter uns die Burg, vor uns die Stallungen und hier die einzige wirkliche Aussichtsplattform in Nürnberg. Mehr so, der richtige Klassiker. Eigentlich. Das ist der Klassiker. Ja. Hier gehst du als erstes hoch ja. und ist auch einer der wenigen Spots, wo du so einen Blick auf den Sonnenuntergang. So eine Art mann. Skyline. So eine Art also. Skyline Sonnenuntergang ist jetzt, also die Sonne geht da hinter uns unter. Also wir, Dahin, haben, ja. wir können die Sonne nicht direkt sehen, weil da die Häuserfront noch davor ist. Genau. Aber naja, zumindest ein bisschen Farbe. Es gibt eine Deichen. bestimmte Jahreszeit, da siehst du. Ja. Ähm, Du kannst auch manchmal hinten so einen Burggarten und so weiter, ja. aber ja, jetzt gerade nicht. Und unten in der Stadt ist es halt immer schwierig, ne, weil die Sonne halt da wirklich so eine Stunde vor Sunset schon komplett weg ist eigentlich. Mhm. Wir haben es ja gerade eben schon gesehen. Ne? Das ging ja sauschnell. Ne? Ja. Also in der City ist es halt, da hast du keinen richtigen Sunset. Ja, ja cool und das heißt, äh, wenn du jetzt hier nach oben kommst, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du noch nicht hier warst. Nein, noch nicht. Ja natürlich. Ja. <lacht> Aber würdest du jetzt ähm, bei so einer Szenerie jetzt eher so weit die so möglichst viel von der Stadt oder fokussierst du dich dann eher so auf bestimmte Sachen im no, Systeme? So das ist ein so bisschen, ein bisschen tagesabhängig. Also heute würde ich tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dem Tele reingehen. Ja. Außer der Himmel spielt noch ein bisschen mit, was eigentlich ganz gut gerade ausschaut, ähm, ja. dann gehe ich weitwinklig hierher, aber ich mache das immer ein bisschen so von den Gegebenheiten abhängig, Na, wie ist gerade der Himmel, wie mhm. ist gerade und wie meine aktuelle Laune, normal bin ich, habe ich mehr Bock auf Weitwinkel, mal bin ich mehr mit dem Tele unterwegs ja. ähm, und gerade wenn der Himmel jetzt nicht so toll mitspielt und vielleicht gutes Licht aber ist und so weiter, dann kannst du mit dem Tele schon immer ein paar schöne Schattenspiele, Lichtspiele ja. und so weiter von da oben rausholen, das geht ganz gut, ähm, aber heute, glaube, ich mache ein bisschen das, bisschen das, wildes, genau. wildes Potpourri. Bist du so ein Vordergrundtyp eigentlich? Also muss bei dir immer zwingend irgendwas im Vordergrund sein? Nicht oder? zwingend, es, es kommt immer ganz auf den Aufbau und auf die Komposition an. Also hier ist es natürlich schwierig. Klar könnte ich die Mauer vorne in den Vordergrund, aber ob das so Sinn macht, ja, ist halt ist bei einer Skyline dann. Ja, ähm, ja das glaube ich jetzt nicht. Wenn nicht woanders, klar, gerne immer mit Vordergrund, mhm. Unschärfe und so weiter. Ähm, aber hier schaffst du es halt auch, vor allem wenn du mit dem Tele unterwegs bist, ganz gut durch die Tiefe vom Tele, durch die Stadt an sich halt eine Tiefe zu generieren ja. und dann hast du ja automatisch wieder die Staffelung von Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund genau. und deswegen mache ich das da ganz gern. Also deswegen ist auch echt von hier so Weitwinkel relativ schwer auch da was, mhm. was Schönes rauszudrehen. Ja, ich habe es gerade ja. auch schon gesehen. Also, also da muss schon echt der Himmel knallen, dass, ja. dass der Rest quasi in Anführungszeichen verziehen wird, ja. wie wir es ja in der Bildbesprechung auch schon mal hatten. ja, ja. Die hatten wir noch nicht. Die, die kam danach? Offiziell hatten wir die ja noch Offiziell. gar nicht. Ja. ja. Okay. Ja, cool. Ja, aber ich denke, also wenn der Himmel noch mitspielt, kann es ganz schön werden. Vielleicht kommt sogar die Sonne noch irgendwo durchgeschossen. Dann gibt es äh, auf jeden Fall schöne, schöne Lichtkanten überall. Ähm du, du hast ja auch, also um noch mal kurz auf deinen Bildstil zu sprechen zu kommen. Ja. Wir haben ja das in der, vorhin im, im Talk quasi noch gar nicht so besprochen, aber du hast ihn relativ Loosen Ansatz, wenn es ums Bearbeiten geht, oder? Also du, du bist voll. Jetzt, ja, genau. Also ich mache halt einfach, was mir gefällt. Genau. So, das ist, Ich habe da kein, das muss jetzt unbedingt korrekt oder das muss jetzt halt unbedingt gephotoshoppt oder sowas. Da nehme ich mir mal die künstlerische Freiheit raus, sage. Ja. Also solange ich jetzt nicht für irgendeinen Kunden natürlich fotografiere ja, und ja. der jetzt Bewerbungsbilder will oder halt irgendwas, ja. dann schon klar, aber sonst sage ich immer, es ist erlaubt, was gefällt halt. Ich bin der, mein eigener Künstler mhm. und ja, das Aber ist machst du das zum Beispiel so, wenn du jetzt auf einem Job bist, sagen wir zum Beispiel mal dieser Job, wo du in, in, in, in Afrika warst, ne? Mhm. So. Bist du da dann so, dass du sagst, okay, diese gesamte Reise, das muss irgendwie ein einheitlicher Stil sein, dass der Kunde dann auch da was hey, widerspiegelt? Ja. Oder ist es dann trotzdem so, dass du sagst, ja, das Bild lieber ein bisschen so, das Bild lieber ein bisschen so? Ja, ich versuch's ähm, hauptsächlich dann so abzugeben, dass ich wirklich einen einheitlichen Stil durch habe, ja. aber dass ich trotzdem vielleicht so 10, 15 Highlight-Fotos habe, die ich dann nochmal halt wirklich künstlerisch bearbeite, wenn das gewünscht ist, wenn nicht, wenn sie es einfach so haben wollen, hey, gut ja. gut für mich. Ja. Ähm, aber wenn sie sagen, hey, so vielleicht zehn Highlight Shots oder was, die ja dann auch immer getrennt von der Kampagne vielleicht irgendwo zu sehen sind. Ja, die sind vielleicht irgendwo auf einer Werbetafel, die sind vielleicht irgendwo in einem Magazin <lacht> und so weiter. Die sehen jetzt, die werden jetzt nicht unbedingt mit anderen Fotos in Kombination gezeigt dann ist das okay. Aber sonst hast du völlig recht, also wenn es um eine Kampagne geht oder irgendwas, dann immer versuchen, das möglichst einheitlich, das auf jeden Durchzuziehen. Fall. So. Genau. Ja. Aber so, ich würde mich jetzt nicht dazu zwingen, wenn ich jetzt heute so fotografiere, dass ich morgen so. Ne? Also vielleicht mag ich es heute wärmer, morgen mag ich es vielleicht ja. blaulich und am einen Tag mag ich alles scharf und am anderen mit viel Unschärfe. Also das ist auch das, was du gesagt hast, dass du dich gar nicht unbedingt so auch in deinem Instagram festlegen, festlegen Absolut, willst. Ne? Nee. Absolut. Genau. Also mir macht Fotografieren einfach Spaß ja. und das macht mir nur Spaß, wenn ich das machen kann, worauf ich gerade Bock mhm. habe. Und nicht, wenn ich mich in irgendwo so rein, vielleicht kommt es irgendwann, aber jetzt im Moment fotografiere ich einfach, was mir, ja. was mir Spaß macht. Das ist auch cool so. Ja, okay. also. Dann äh, lass uns doch einfach mal irgendwie jetzt eine Runde fotografieren, ja, weil genau. sonst ist das Licht weg und dann ja, stehen wir doof da. Ne? Ja, okay. ja gehen wir, <lacht> machen wir mal. Gehen wir, mal hier, wir, haben ja, wir sind ja hier schön in einer Reihe aufgestellt. Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage, beziehungsweise eigentlich wollten es die Zuschauer ja wissen. Wenn es jetzt so ein bisschen ums Thema Technik geht, was hast du eigentlich alles so in deinem Rucksack drin? Ich habe eigentlich immer alles von 14 bis 400 mm dabei. Also, also du also, schwer unterwegs? Ja, relativ. Also du <lacht> kannst dann gerne mal, gern mal anheben. Aber es also, ist auch nicht so viel, es sind vier Objektive halt. Ne? Ja, also ich ja. habe jetzt keine Festbrennweite, außer ein 35er. Aber das ist mega leicht, ein 1.8er, dass ich halt wirklich eine Festbrennweite einmal mit offenblendig irgendwas habe. Aber sonst ein Weitwinkel halt, dann das 24-70. Wir müssen ja mal von vorne anfangen. Also, du fotografierst erstmal mit Nikon. Ich denke mal, das hat, hat man schon so weit mitbekommen. Das ist jetzt eine Z6? Das eine ist jetzt eine Z7. Z7 eine genau. Z7, okay. Z6 habe ich meistens zum Filmen, Z7 zum Fotografieren, weil ich einfach da die mehr Megapixel zur Verfügung habe. Und haben ist besser als brauchen. Das ist das war mein, sehr, Lieblings, sehr, sehr gut. mein Lieblingsmotto. Ja, so. ja perfekt. Genau. Okay, also von den Objektiven nochmal von vorne. Also, du hast was Weitwinkliges? Das, genau, 1430. Das 14 bis 30, das, das äh, dann, F4, ne? Genau, genau F4, dann 2470. Mhm. Ja, Standard dann, weiter, genau. Und dann 70-200. Okay. Und dann noch ein Zweifach-Converter, dann komme ich auf die 400. Ah, ja. Das heißt, okay. ich habe von 14 ja. bis 400 alles dabei. Das ist cool. Und damit bin ich... Und Festbrennweiten oder sowas? 35er. Okay, 35er 1.8, um halt eben offenblendig unterwegs zu sein. Ja, bist, du, das ist bist du ein großer leid. Verfechter von Festbrennweiten? Es gibt ja so Fotografen, die sagen, ja, Festbrennweiten sind sehr viel schärfer, es gibt haben eine bessere Abbildungsqualität. Ja. Sind sie, also gibt es ja keine Ja, aber es ist, ist, ist jetzt für dich nicht so, gut. der, das Nutzen muss der halt, also, Da kommt halt, mein Rucksack spiegelt halt das wieder, was ich fotografiere. Und das ist alles. So, ja. und das, ich, ich könnte es mir halt nicht verzeihen, wenn ich jetzt irgendwo bin. Zum Beispiel hier und ich habe jetzt ein geiles Licht da vorne auf der Lorenzkirche und ich komme nicht hin weil ich hier bloß einen Weitwinkel dabei nee, habe oder irgendwas was? Ey, da, oder irgendwo da Irgendwas Tolles halt. Ja. In den Bergen hast du es halt so oft, dass irgendwo weit weg ist ein Steinbock oder ist irgendein Tier oder sowas. Oder ein geiler Berg, der in den Wolken hängt oder Irgendwie so. sowas. Da bist du halt auch mit 200 oft nicht so ja. gut, gut dabei. Ja. Und dann kann ich noch einen Konverter dazwischen schneiden und dann hat man eine 400. Ja. Und sonst, klar könnte ich sagen, ja, fotografiere ich halt nicht und so. aber ich finde immer so verpasste Chancen schade. Also ich bin mhm. halt, ich liebe es Momente festzuhalten oder halt allgemein irgendwas festzuhalten. Lieb zu fotografieren, da drauf zu drücken, das geilste überhaupt. Mhm. Und wenn so eine Chance dann halt durch den Lappen geht, weil ich mein Equipment nicht dabei habe, weil ich mir irgendwie das halbe Kilo sparen wollte, ja, ne, das, dann lieber schleppen, ne? <lacht> ja, dann lieber schleppen, also ich habe immer alles, ja. alles dabei, für alles präpariert, so was, was okay. kommt, kann fotografiert werden. Cool. Also Kamera Equipment haben wir soweit durch, was hast du noch so an, an Extras mit dabei? Du hast ein Stativ noch mit dabei, sehe ich, mein Foto. Stativ dabei, genau, irgend so ein leichtes carbon dingens ja. oder was heißt leichtes hat schon auch, also für meinen Geschmack ist es, oh ja. ja ja. Also Macht ist mit mir schon seit acht Jahren auf der ganzen Welt unterwegs war, Echt? in allen Weltmeeren schon gestanden, war auf Vulkanen, auf den höchsten Bergen, war auf … also überall. Wie machst du das? Also mein Foto ist bei mir im Rhythmus von anderthalb Jahren immer kaputt gegangen. Oh, ich pfleg das halt ein bisschen, oder? Was Pflegt <lacht> <lacht> also, das, das mein Ich pfleg das eigentlich auch, dachte ja. ich. <lacht> nee, also, da, also wie gesagt, wenn ich halt im Salzwasser unterwegs bin, dann mach ich es halt danach ein bisschen sauber. Ja. Und, aber, ja. Auch hier Vulkanstaub, Asche und das ganze Säurezeug, das hat eben auch nichts ausgemacht. Und das ist alles gut. Also cool. so, ja. Und was hast du noch so dabei? Filter vielleicht? Filter, Filter habe ich noch ein Filter? paar dabei. Also ich habe so eine Mappe halt mit fünf Filter, also drei verschiedene Graufilter und zwei ja. Verläufe. Auch nichts Weltbewegendes. Standard, und, quasi. genau, und ja. meistens hat noch eine Drohne. Sehr cool. Und damit bist du jetzt quasi in der Welt unterwegs, also sobald Corona vorbei ist, dann wieder in der ganzen Welt. Ich hoffe wieder, ja. Also ja. ich hoffe, da kommt ja. dann wieder was. Perfekt. Genau. Sonst mag man noch ein kleines Handy-Stativ oder irgendwas, ja. dass, dass das Handy nebenbei einen Zeitraffer aufnimmt oder sowas. Aber, ähm, genau, vier, vier Objektive meistens. Manchmal, je nachdem, wenn ich jetzt auf dem Job wie in Südafrika bin, natürlich noch ein Zweitbody, ja. äh, dass, ja. falls irgendwas schief geht, aber das ist nicht der Standard. Also normalerweise sage ich Zweitbody brauche ich nicht, weil ich habe ein Handy. Ja. Zur Not, äh. Also deine Vlogs machst du quasi auch mit dem Handy oftmals? Ja, ich habe sie immer äh, mit einer mit ne Legria gemacht, so diese alte, ah, die alte Legria, Die gute alte Legria. Ja. Ja, ich habe tatsächlich noch eine daheim, die auch noch relativ äh, funktioniert so, der Bildschirm dreht sich nicht mehr und so, aber die, geht, die nimmt noch auf, mit der habe ich immer, weil die halt einen guten Ton hat, aber jetzt würde ich, äh, wenn ich wieder anfange, mache ich es mit dem Handy, weil ja. da pff, ja. gibt es keinen Grund mehr. Da um der Ton ist mittlerweile am Handy auch geil, da rauscht nichts mehr, wenn der Wind kommt. Ja. Du hast eine gute Abdeckung, du hast einen Weitwinkel, du hast. also ja. Ja, switchen. Und du ja. sparst dir einfach ein Gerät, was du mitnehmen musst. Ja. ja, cool. Jetzt haben wir aber immer noch nicht fotografiert. Wir oder? haben immer noch nicht so richtig fotografiert, aber ja. ich bin auch noch nicht so ganz. Ich bin auch noch nicht so ganz happy. Also, nee, also, ja, es ist genau der Klassiker, wie ich vorhin gesagt habe. Wir haben eigentlich keine Wolken mehr, außer über dem Horizont wieder dieser kleine Streifen, ja, der dann ja, das Sunset verdeckt. Halt. Immer. Immer. Das ist so mein Glück eigentlich. Das hätte ich euch vielleicht vorher sagen müssen. <lacht> Aber den Sunset habe ich so keine Ahnung 90 Prozent aller Zeit. Also, Immer wenn ich fotografiere in ja. 90 davon habe ich hinten über dem Horizont zu so diesen kleinen Streifen, der halt den, die geile Sonne so verdeckt. Wir können uns ja dann, wir zwei können ja noch mal hier zum zum Sunset herkommen. Dann machen wir noch mal ein anständiges Foto, das du dann noch bearbeiten kannst. Da machen wir was Gescheites draus. Obwohl ja. wir haben ja vielleicht, ja. Man, also ich bin auch immer so ein Freund, ich breche nie frühzeitig ab, nee. weil ähm, du weißt nie, was noch kommt. Ne? Das 20 Stimme Minuten. Auch reizvoll eigentlich. Ähm, also in 20 Minuten kann noch ganz ganz viel passieren, ne? so habe äh, ich auf ja, jeden Fall gelernt äh, auf meinen Reisen. Ähm, das hat überhaupt nichts zu sagen. Ich war mal in ganz lustige Geschichte in, ähm, in Rio auf, auf Fotoreise. Ich habe dann eine Fotoreise geleitet. Und da hat innerhalb von einer Stunde hat das Wetter in alle Richtungen ausgeschlagen. Also die sind hochgefahren. Bei knalligsten Sonnenschein, dann kamen plötzlich Gewitterwolken, dann hat es blitzen über das. Sch also wir waren auf dem Zuckerhut oben, haben auf Rio runtergeschaut, hinten dran Christusstatue und so weiter. Dann hat es ein riesen Gewitter runtergehauen, mit Hagel, mit Blitz und so weiter. Hinter uns war dann riesen Regenbogen und so. Und dann kamen am Ende noch zum Highlight halt durch die Wolken Rays runter auf die Stadt, haben Christusstatue, alles halt wunderbar wow. eingeleuchtet. Und es hat sich halt ab, also das war so 20, 30 Minuten irgendwie auch, ja. patsch, patsch, patsch, und wir dann so, was geht denn jetzt ab? Und deswegen, I, you never know. Also, Kein, ja. Ich warte, wenn bis wirklich Licht weg ist und dann ähm, sage ich so, okay. Das war's jetzt. Das war's jetzt so. Bist und du eigentlich, nicht mal dann war's. <lacht> <lacht> dann kommt ja noch das und was geht das schon, irgendwas geht da. Bist du eigentlich jemand, ich muss noch mal auf, auf das Fotografieren-Thema jetzt nochmal zurückzunehmen. Bist du eigentlich jemand, der ein. Ein Foto macht am, am, am Abend oder bist du jemand, der. Ich viel mit der Kamera rumläuft, viel ja, Also ich habe jetzt auch bloß Fotos. das äh, Stativ hier aufgestellt, weil ich mich schlecht fühle neben euch, sonst wenn ich keins habe. <lacht> <lacht> ich bin auf jeden Fall jemand, der. Viel der, der aus der Hand auch. Viel alles aus der Hand. Also, wenn, du jetzt, also, wenn, wenn jetzt das Licht schon ein bisschen, sage ich mal, runtergeht und äh, drehst du dann lieber den ISO ein bisschen höher, ja, anstatt das Stativ ja, zu ja. nehmen. Ja? Also Stativ würde ich jetzt wirklich nur nehmen. Um zu sagen, ich will halt Focus irgendwie decken. mit, ja, nicht um, also hier brauche ich jetzt kein fokus nee. aber wenn ich jetzt halt, äh, mit Filter halt, ne, wenn ja. ich Langzeitlichtung, okay. dafür habe ich mein Stativ dabei. Ja. Äh, oder wenn es halt wirklich so dunkel ist, dass ich es brauche, ja. dann ja, aber so alles bis ISO 1-2000, das kannst du doch locker aus der Hand. Und ich habe wirklich dann lieber mehr Material halt, ja. als nur so dieses eine. Ich versuche mich oft so ein bisschen zu limitieren, weil es natürlich auch vieles irgendwann, weil du immer halt ja. viel hast. Ja. Ähm, und das ist manchmal schon geil, wenn du halt einfach. Weißt du, okay, das habe ich jetzt, gehe heim und das bearbeite ich jetzt und dann bin ich fertig so. Ja. Und das ist halt natürlich schneller, einfacher, als wenn du mit 100 Sachen heimkommst ja. und erstmal aussortieren und schauen. Und, also und hebst du den Kram dann auch auf? Was alles. So ah, alles. Ich okay. bin der bildermäßig schlechthin. Ich, <lacht> ich sage es auf den Workshops immer, mir tut es körperlich wirklich weh, wenn ich auf Löschen drücken muss. Okay. Das kriege ich nicht hin. Also so das Einzige, was ich wirklich, wenn irgendwas verwackelt oder komplett unscharf ist, das schaffe ich. Aber alles andere habe ich noch die letzten zehn Jahre halt. Äh, okay. Festplatten vor. Ich habe jetzt ein neues NAS kaufen müssen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 30 <lacht> Terabyte an Zeug. Ach, irgendwie. Scheiße. Ja, das das hört mir auf. Aber ich sage, ja, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen relaten, weil du sagst, als photoshop sagst du halt immer, nee, vielleicht kann ich es noch irgendwo brauchen. Weißt äh. du? Vielleicht kann ich da mal irgendwas ausbauen, vielleicht ja. kann ich das mal da. Ja, ich wünsche auch wenig. Das dann haben ja wir hier noch ja. das, das, das Tutorial-Thema, wo man sagen kann, ja, selbst wenn es ein Scheißbild ist, ja. dann kann man es ja immer noch für ein Tutorial hernehmen und irgendwie geil machen. Ja. Und, also, und Grund ist nicht zu löschen, findest du immer. Hm. So. Nicht schlecht. <lacht> und seit Speicherplatz jetzt relativ günstig geworden ist. ist, ist. ist. Ja, das, ja, das stimmt, das wird das auch immer günstiger. Wobei die Dateigrößen ja auch mal größer werden. Ja, also eigentlich also nicht ist, viel. es ändert sich eigentlich gar nicht so viel, ja. aber naja. Genau. Speicherkarten bleibt, werden dafür teurer. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber... War noch eine ganz andere Frage, nochmal eine Technikfrage. Da du jetzt ja aus dem Hause Nikon mehr oder weniger kommst, mhm. freust du dich auf die Z9? Sie wurde ja noch nicht offiziell angekündigt, glaube ich. Oder haben Sie sie inzwischen offiziell angekündigt oder ist es immer noch nur so von Nikon Rumors? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es offiziell ist. Doch, doch, Sie haben letztens, hat Nikon glaube ich eine Uni rumgeschickt, wo Sie gesagt sagen, haben, Sie entwickeln was? sie, aber da haben noch nichts Großartiges rumgeschickt. So, da ja. muss ich immer aufpassen, weil ich bin halt, auch wenn es um Adobe-Geschichten und so weiter geht, ich bin immer in so Beta-Programmen und so weiter mit drin, ah, ja, okay. die darf aber halt komplett der ja, NDA stehen, ja, also ich ja, darf halt nichts sagen. deswegen Ich weiß es nicht. Also, ich, ich würde Aber ich, über, wenn, wenn eine kommen würde eine würdest, kommen du, würdest du so von dem was was man bisher im Internet lesen konnte dass es so eine Ultra-Kamera wird würdest du sagen oh ja das ist schon das Richtige für mich oder bleibst du eher bei so einer etwas kleineren Kamera ich brauche sie nicht also okay. ich brauche also ich kann, auch, ich kann auch mit einer Z6 oder ich brauche auch keine Z7 also ich, ja. kann auch, oder Aber ich nehme sie also ich habe eine ist Z hab 50 daheim <lacht> auch mit der ich war jetzt, ich habe eine, eine komplette Reise durch Vietnam nur mit der Z 50 gemacht ja. also mit der, mit der ganz kleinen halt ja. Weil um, du dich auch selber wieder limitieren wolltest, oder warum? Ja, ein bisschen. Also ja, natürlich gewichtsmäßig ja. so äh, ein bisschen. Aber ich wollte auch halt wirklich mal zeigen, ich brauche nicht das Monster-Equipment, um, um schöne Fotos Bilder zu machen. Ja. So, und da, da bin ich als halt Felsenfest davon überzeugt, auch wenn das Nikon jetzt vielleicht nicht hören will. Ja. Und äh, die sagt, na, aber wir wollen, also klar wir die neuen Kameras verkaufen, aber wieder ein paar Fokuspunkte, wieder ein paar Megapixel und... Wir, ja, das braucht eigentlich ja, ne? ja. Ey, das, das ist so ein geiles Gerät, was ich da in der Hand habe. Ich bin mega glücklich damit. Ich wüsste nicht mal, was ich mir da Noch technikmäßig mehr. Bisschen, mehr. Ja. Also Innovation immer her damit. Ja, da ja. bin ich der Erste, der sagt, ey, da bin ich Technik-Nerd mhm. ohne Ende. Wenn es irgendwas Geiles, Neues gibt, mhm. so ey, ja, will ich. So, aber wenn es halt bloß irgendwie so ein bisschen mehr... Megapixel-Upgrade so, und ein bisschen ISO-Upgrade und so. Und das, das machen sie ja so alle, wichtig. weißt ja, die, dann können sie plötzlich jetzt können sie dann 8K aufnehmen ja. und die meisten Abspielgeräte können, können nicht mal 4K. Mhm. und so. Klar ist es nice to have und wie schon gesagt, na, haben es besser als brauchen, aber ich bin immer ein Freund, mit dem gut umgehen zu können, was man was gerade man hat. hat. Ja. So. Und das macht deine Bilder ja auch nicht besser. Ja, du ja, ein bisschen größer drucken? Okay, also irgendwann bist du schon auf dem Level, wo du sagst, wenn ich jetzt eine andere Kamera habe, dann wird es schon ein bisschen. Nee, besser. aber ich meine so in diesem Bereich von da Nee, her. Eben, also genau. Da, also du bist ja hier schon auf Top-Level unterwegs genau. und dann nochmal da was drauf. Mhm. Da musst du schon wirklich ins Sphären und also ja. so ein Fotograf bin ich nicht, wo ich sage, da brauche ich, brauche diese nochmal mehr Megafix oder ich brauche diese nochmal mehr Fokus. Das das das, an, aber selbst andere, das ja? macht dich ja nicht, also selbst das macht deine Bilder ja nicht besser. Es gibt dir nur mehr Möglichkeiten, wie du sie später quasi verwenden kannst. Genau. Aber es ändert ja nichts an dem. Was naja, wenn ich, jetzt jemand bin, der, der, wenn ich jetzt jemand bin, der viele riesige Prints verkauft ja, und so weiter, dann, dann so machen natürlich. Megapixel ja. natürlich was aus. Ja. Dann kann ich zwar auch jetzt mittlerweile mit mit Super Resolution mhm. und von Adobe ein bisschen hantieren und so weiter, aber klar, wenn umso größer ich es schon habe, umso besser, besser ist der Adobe. Ist, ja, klar. Aber wenn ich nicht der Fotograf bin oder wenn ich jetzt kein Tier- oder, oder Sportfotograf explizit bin, mit, diesem, mit dem Autofokus und wie schnell die und ob ich jetzt 13 oder 14 Bilder in der Sekunde mhm. ja. Ey, who cares? Das ist mir. Also da bin ich so leidenschaftslos. Okay. Ich, ich brauche eine Kamera, die gut funktioniert, die alles kann, was ich brauche und gut ist. Und dann gut ist. Also deswegen uh, ja, ja kann mit jeder Kamera fotografieren. Druckst du denn deine Bilder auch mal groß Selten. aus? Selten, Selten. Ja, also, also generell nicht so drucken deins oder? Ähm, ich habe meine Ausbildung in der Druckerei gemacht, in der Digitaldruckerei. Ja. Das hat mich geprägt für mein Leben. Also, ich hasse Drucken und dieses ganze. Hast du bei Prinovis? Nee, nee, nee. <lacht> ähm, dieses ganze Farbgezeug, das langweilt mich einfach so. Ich, ich ja. will fotografieren, ich will Bilder machen und ich will... Das heißt, nicht du guckst dir deine Bilder auch lieber digital auf dem Bildschirm an als äh, ausgedruckt? Ja. Nein, ja. das stimmt nicht. Also, ausgedruckte Bilder sind schon mega geil. Das macht ja. schon Spaß. Ja. Ich habe mir jetzt für, für, für, meine neue Bude ein paar gedruckt ja. und die an die Wand klingt Das ist schon cool. Also, das macht schon ja. Spaß, das zu sehen und auch, ähm, ist ein ganz anderes Feeling, ganz klar. Ja. Aber, was mache ich mit zu so vielen Fotos halt. Also ich kann nicht alle drucken. Das ist halt auch so ein bisschen, ich schade find, halt. die, die ne? Aber ja. nicht mal das halt. Also überleg ja. mal, äh, alleine jetzt von, wenn wir wieder Südafrika nehmen, ähm, da sind so viele geile Shots dabei, wo, wo, wo soll ich die drucken? So, das kriege ich niemals unter. Ja. Das ist, ich finde es mega schade, weil das halt einfach da ist und halt nie mehr, oder selten angeschaut wird. Ja. Aber ja, stimmt schon. es ist halt, so, das ist unsere Zeit gerade. Ne? Viel, viel machen, viel produzieren und du kannst es nicht alles zur Schau stellen. Mhm. Wie außer halt auf Instagram, oder das ist halt nach einem wisch ja, aus. Das geht ja gar nicht mehr. Das, ja. das, mhm. das weißt du, das ist halt so, die leben ja nicht länger als 24 Stunden. Ja. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Ich meine, ihr, ihr wisst gerade im Podcast, ne, wie oft ihr schon irgendwo euch richtig abgemüht habt, irgendwo hinzukommen. Ja. Und dann ist es nach einem Wisch, ist es halt weg. Ja. So. Ist so, ja. ja. So Leute, ich würde sagen, lasst uns noch eine Runde fotografieren. Noch das mitnehmen, was irgendwie noch geht. Jo. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Fuck. Hoffnung stirbt zuletzt. Raus geht's. Und war geil, oder? Ja. <lacht> Mega. Mann, Wahnsinn. <lacht> das tolle Aufnahme. Ja. Übrigens, an der Stelle können wir auch mal sagen, das haben wir dir gar nicht, noch, noch gar nicht gesagt, aber ich, ich bin der Meinung, das könntest du hinbekommen. Für unsere Patreon-Mitglieder gibt es erstens eine Verlosung, das haben wir dir schon gesagt, da musst du noch was ah. raussuchen, was es zum Verlosen gibt. Okay. Wollt ihr das jetzt gleich hören? Wenn du schon eine Idee hast. Ja, ist mir gerade eingefallen, weil ihr vorhin gesagt habt, wir machen ja auch noch bild halt Ich würde einfach mal ein Portfolio-Review in den Topf werfen. Ja, sehr cool. Online-Meeting mit mir. Das heißt, one-on-one quasi, machst du ein Zoom-Meeting oder wie auch immer, über welche Plattform auch immer. Und dann kannst du da... Der Gewinner darf sich gerne bei mir melden, mach mal einen Termin aus und dann schaue ich gerne mal über den Instagram-Kanal drüber. Sehr, Sehr cool. cool. Ja, Leute, also das könnt ihr auf jeden Fall äh, schon mal gewinnen. Und das Zweite ist, dass wir vielleicht, wenn wir gleich, oder wir haben ja gerade eben schon fotografiert, <lacht> die Bilder, die wir da fotografiert haben, dass du dir da vielleicht nochmal dein coolstes Bild raussuchst und dann mhm. noch mal ein kleines Bildbearbeitungstutorial aufnimmst für die Für Leute. die Silber-Patreons. Für die Silber-Patreons, genau. ne, genau. Also, Falls ihr schon Patreon-Mitglied seid, dann könnt ihr direkt nach dem Podcast rübergehen auf die Patreon-Seite. Dort ist das Tutorial gerade schon online gegangen. Ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, uns zu unterstützen mit ein bisschen Geld, weil kostet hier auch alles. Wir haben da noch so einen, so einen, so einen Kameramann dahinter, den müssen wir finanzieren. Die Jungs sind aus Berlin hier runtergefahren und es ja. ist eine der kürzeren Strecken, haben sie mir gesagt. Ja. Ich muss mir vorstellen, um einen Podcast aufzunehmen. Also wenn das kein Commitment ist, ja. <lacht> geil. Wir machen es ja auch gerne. Aber wie gesagt, wenn ihr uns äh, ein bisschen Benzingeld dazugeben <lacht> wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen und ihr bekommt trotzdem auch eine Kleinigkeit zurück. Ähm, ich liegt genau. den Mächtler, die Messlatte fürs Fotografieren natürlich noch mal ein bisschen höher, weil wir brauchen ja ein Bild am Ende. <lacht> stimmt, ja. ja stimmt, ja. Aber kein Druck. Nee, nee, nee, nee. Aber wir haben ja schon fotografiert. Also eigentlich, das stimmt, du war musst, ja, eigentlich das müsstest war du ja wissen, ob du jetzt ein gutes Da waren ja Bild hast einige oder? dabei. Ja. <lacht> Sehr gut, ähm, genau. Wir haben noch uns überlegt, wir machen mal eine kleine neue Kategorie heute. Und zwar nennen wir das Ganze Quickfire-Fragen. Also entweder oder. Entweder oder, <lacht> um es auf Deutsch zu halten, genau. <lacht> so und ich würde sagen, die schneiden wir jetzt ganz schnell hintereinander weg und du musst auch innerhalb von ein paar Sekunden okay, antworten. Also du mal. darfst nicht lange überlegen. Ich bin ein ganz langsamer Typ eigentlich, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Bier oder Wein? Bier. Nikon oder Canon? Nikon. Pamela Reif oder Fitnessstudio? Oh Pamela Reif. Alles scharf oder krasses Bokeh? Oh, Krasses Poké. Okay. Mic oder Lumina? Lumina. Lumina. Weitwinklig oder Tele? Ah, ja. ah Tele. Blitz oh. oder Available Light? Available. Landschaft oder Städtefotografie? Landschaft. Doch. L Lightroom oder Bridge? Lightroom. Okay. Fotografieren oder Freundin? Oh. Freundin. Essen bei Mama oder Schickimicki? Essen bei Mama. Essen bei. Ja. Berge oder Flachland? Berge. Meer oder Berg? Mehr. Müll aus der Landschaft entfernen oder Tiere retten? Tiere retten. Wie sage es Camping so oder gut. Hotel? Hotel, okay. Reise oder Hochzeit? Reise. Sehr schön. Haben wir noch Zuschauerfragen eigentlich? Ähm, eigentlich nur, ja, was mir noch einfällt. Doch, war, ich habe noch eine Zuschauerfrage. Was ist dein erstes Fotoreiseziel nach der ganzen Corona-Pandemie? Oh, schwierig. Ganz schwierige Frage. Ich würde. Ich will mal wieder in den Norden, also so Island, irgendwas, finde ich schon mal wieder. Naja, wie wäre es denn jetzt mit Island eigentlich? Ja, also jetzt gerade ist ja der Vulkanausbruch Vulkan. da. Ja, Hast äh, du da überlegt, hinzufahren? Ja. Tatsächlich. Und woran ich habe lustigerweise sogar mit einem Kumpel, ähm, Fotografenkumpel, auch eine Woche vor oder irgendwas haben wir uns richtig drauf eingesponnen, wie geil das jetzt wäre. Und dann schickt er mir ein paar Tage später den Link, Soll ich schon mal, was da gerade passiert. <lacht> ich sag, nee, ja. Wenn wir da los, wenn wir da uns ja. entschieden hätten, wir fahren jetzt. Wenn wir genau gewesen. die ja. Ersten an der Stelle gewesen Aber ich, also ich würde es jetzt gerade nicht machen, allein aus, nicht nur Verantwortung, aber halt auch den, den, den Solidarität allen anderen gegenüber. So. Also hätte ich jetzt gerade ein mega schlechtes Gewissen. Und, und wenn ich es machen würde, wenn ich es selber nicht mehr hier aushalte, wenn es jetzt noch ein Jahr irgendwie weitergeht oder was, dann würde ich es nicht kommunizieren. Das wäre gerade so mein Anstand. Okay. Mhm. Einfach um. Andere, die es halt gerade nicht können, die es nicht, nicht neidisch zu machen oder irgendwas, so, das finde ich gerade ein bisschen low, wenn das okay. Leute, Leute durchziehen. Hm. Nett von ja. dir. Also wirklich? Ja, es wird dieses zweischneidige Schwert, ne? du tust dir halt selber irgendwie weder mit oder Ding, aber ja, du musst halt so ein paar Prinzipien haben, nach denen du ja. lebst und da gehört es halt auch dazu. Das stimmt. Ich muss mal ganz kurz aus dem Flugmodus raus. Ähm, Weil eine Zuschauerfrage war auf jeden Fall, ob es mit dir mal wieder Fotowalks geben wird. Ah, ja. Definitiv. Also ist geplant. Also ist auf jeden Fall. Habe ich mega Bock darauf. Haben wir früher echt oft gemacht in verschiedenen Städten. Und ist, wenn das alles wieder möglich ist. Ey, ich habe so Bock auf so, so Community-Treffen und so, und so Riesensachen organisieren und sowas. Mhm. Da wird wieder was kommen. Okay. Also hoffentlich ist es bald alles wieder möglich. Ich <lacht> ja. drücke uns allen die Daumen. Planungstechnisch. Also ist es ist quasi, du hast es vor, aber planen kannst du ja eh gerade machen. Ja, grad. Ich ja. habe alles, was irgendwie Planung angeht, habe ich auf Eis gelegt, weil mhm. bringt ja nichts. Ne? Alles. Stimmt, ja kannst oh. du nicht Deine jetzt ja, <lacht> <lacht> ja Windalter drei wettertaft ist auch nicht mehr das, was war. so leute wir haben noch äh, natürlich am Ende wie immer das äh, Foto Review ja, ihr habt euch habt, äh, wieder viele Bilder eingeschickt die wir äh, jetzt vielleicht mal ein paar davon zumindest äh, mal bewerten können beziehungsweise Christoph bewertet die vor allem mhm. ähm, Schauen wir doch einfach mal das erste an. Das erste ist hier vom Hannes. Okay. Der war am großen Aber. Ah, mmh. okay. Da kannst du ja mal einfach was zu sagen. Und dann einfach mal gucken. Ja, also, so erster Eindruck ist ganz schön. So schöne Farben, schöner Sonnenuntergang, schöner Flair da hinten noch drinnen, wenn ich da mal reinzoome. Ähm, ist der zweite Post, ne? Der erste ist da gezoomt. Ja, sehr gut. Ja. Weil Instagram natürlich 4 zu 5 hier. Ja, ähm, ja finde ich. Schön, man muss halt immer, es ist immer schwierig, solche Sachen zu bewerten und um zu sagen, weil du weißt halt nicht, wie es außen rum war. Vielleicht ist er da ewig hochgewandert ja. und es war so echt das Geilste, was es da oben halt irgendwie zu bieten gab. Ähm, weil ich fände jetzt, es, es fehlt mir so ein bisschen das, das Motiv so. Es ist ein geiler Sonnenuntergang. Du hast hier vorne halt die Steine, es gibt ein schönes Framing und das äh, fotografisch ist top, da kannst du gar nichts sagen. Ich glaube sogar noch ein bisschen ziehen die Wolken da ein bisschen so langzeitmäßig. Wenn er, ist ja auch wurscht, aber ähm, es ist jetzt halt nicht das, das Knallermotiv so. Aber wenn du jetzt halt da wirklich stundenlang hochgelaufen bist und das, dann hast du halt das Perfekte da oben rausgeholt, so, würde ich sagen. Ja, es, es ist halt dadurch, <lacht> Entschuldigung, dadurch, dass der ähm, Horizont so wahnsinnig mittig gesetzt ist. Also klar, du hast einen schönen Himmel, aber dadurch wird es natürlich irgendwie sehr langweilig. Also, also ich, aber ist doch, der Himmel ist doch auch spannend, da sind die Wolken schön angeleuchtet, das ist fast gedrittelt vom Horizont. Na ja, da guck mal, der ist doch genau in der Mitte. Ist in der Mitte zwischen Mitte und Drittel. Einigen Mal da drauf. <lacht> Echt? Ja, würde ich schon sagen. Also es ist nicht ganz in der Mitte. Okay. So. Aber ja, aber dadurch kommt halt dieser Eindruck zustande, dass es quasi kein richtiges Motiv gibt. Ja, genau. Es ist oft ein Problem so in der Landschaftsfotografie oder, halt sagst, na, was, oder in, in der Fotografie an sich, was gerade auch bei, habe ich bei Coachings und so weiter ganz oft so, wo ich immer sage, na, was ist denn, was ist das Motiv? Es, es ja. ist halt ganz, ganz selten in der Fotografie so, dass ein, ein Bild als Motiv einfach für sich steht. Mhm. Weißt du, da ich sage immer Beispiel, wenn ich in, in New York unterhalb der, der Brooklyn Bridge stehe und einfach da hinschaue, da kann ich fotografieren, in welche Richtung, wie, wo, was ich will, da spricht das Motiv halt immer für sich, ist immer geil irgendwie ja. so. Aber wenn ich halt jetzt hier bin, so, da muss ich halt schauen, da muss ich mir das erarbeiten, da muss ich halt wirklich rangehen, so, ey, na, das ist Klar. schwierig ja. oft so, ein wirkliches Motiv festzulegen und dann halt mit den Techniken, die uns zur Verfügung stehen, mit Entweder technisch oder halt gestalterisch und so weiter, das Ganze dann halt in Szene zu setzen. Das ist dann die, die Kunst dahinter. Aber ja. jedes Bild braucht einfach ein festes Motiv. Und ich sage, das ist es. Das ist es, ja. Genau. Das und es ist ein ganz Song, klar, Song, Sonnenuntergang, halt. ja, ist, ist ein, Motiv ein Motiv schon. irgendwie, Aber <lacht> ja, es ist ein ja. Beiwerk. Es fehlt ein, Licht es fehlt ein, Licht ein Hauptakteur. Licht aber. ist ein Beiwerk, genau. Es fehlt ein Hauptakteur. Nächstes Bild hat uns der Heinrich zugeschickt und auch wieder witzig. Vom Oderteich. <lacht> das ist ja witzig. Ja, also die Leute gucken offensichtlich vielleicht mhm. auch unseren Podcast. Genau, ja. Fällt mir sehr gut, also es ist schön moody, Farben, äh, ist nicht so bunt, alles sehr, sehr eintönig, was ich positiv mein. Ähm, schaut, schaut gut aus, mhm. durch die, durch die, durch die Lichtführung hast du es schön abgedunkelt, der, der Blick geht direkt da in die Ferne. Ich finde, dass das, worauf es ja eigentlich ankommt, mein Hauptmotiv ist durch den durch den Verlauf, und die Linien führen dahin und so weiter, ist hinten dieser Ausschnitt. Dass der aber halt relativ klein ist, für das, was das Beiwerk zum Motiv eigentlich ausmacht. Also hier vorne die Steine und so weiter sind schön in Szene gesetzt und führen alle zum Motiv so hin, aber ich hätte vielleicht das Mo den Hauptausschnitt ein bisschen größer gewählt, so dass es mal einfach sagt, ja, da, darum geht es dann hauptsächlich. Und? Nee, das... Nee, ich also so ein erster Eindruck ist ein schönes Ding. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Kann man echt nicht meckern, ne? Es ist halt von der Farbigkeit, aber eigentlich finde ich das schön, dass es das so eine ganz triste Stimmung ist, ne? passt voll zum, zum rein Wetter. Kommt. Also ja, das sage ich immer, bei der, bei der, wenn es um die Bearbeitung geht. Ne? Wenn ich mir vorher schon so überlege, oh. was assoziiert man denn damit mit den es, ähm, Farben und so weiter? Es ist eine Nachtaufnahme. Da steht Moonlight. Dann... Äh, revidiere ich hier nochmal, <lacht> was ich gesagt Also hab. vermute ich jetzt mal, wenn das Bild Moonlight heißt, würde ich jetzt mal fast ja, sagen, dann würde ich ähm, nicht das Bild, sondern den Titel ändern. <lacht> <So, weil, lacht> Gerade jetzt, was ich gesagt habe, wenn ich wenn ich ein Bild bearbeite, wenn ich ein Bild mache, dann schaue ich immer ganz viel, was ist denn damit assoziiert, also was, was verbindet man damit. Hm. Zum Beispiel ein Sonnenuntergang, ja, da Wärme, Licht, Kontraste ähm, und so weiter. Bei, wenn ich hier Moonlight, Mond, Dunkel, Trüb, Eher bläulich mhm. als warm, ja, kühl, dunstig, irgendwie sowas, das verbinde ich damit. Und das ist halt warm hier. Das ist halt, ich sehe alles ganz klar. Ich habe... Ja, ist es denn so, was hat er denn noch für Moonlight Stones? Night ja, tatsächlich ist es. Ja. Also nur den Titel ändern. Bild ist geil, Titel ändern, alles <lacht> gut. <lacht> ja, stimmt, also wie ein Nachtshot sieht es eigentlich. Das genau. sieht eigentlich echt aus wie eine Tageslichtaufnahme. ne? Die, die, die Steine sind halt zu hell dafür irgendwie, ja. ne? So, dann schauen wir mal weiter. schöne Moody-Tagesaufnahme. Ja. nehmen wir mal das hier noch vom Alexander. Hat ein Bild vom Leuchtturm reingeschickt. Oh, nice. Westerhiefer Sand. Ja. Geil. Vor allem, weil ich weiß, wie schwierig das zu fotografieren ist, dass du die Strahlen vom Leuchtturm siehst. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist auch zusammengebaut, retuschiert, weil du die nie so drauf bekommst oder schwierig so drauf bekommst. Also ich weiß es, weil ich letztes Jahr erst ein Leuchtturm fotografiert habe und eben versucht habe, diese diese Lichtkegel irgendwie gut hinzubekommen. Aber es fällt nicht auf, dass es äh, reduziert ist, wenn es so ist. ja Also ähm, von dem her, gut, mega schön. Ich finde es ein bisschen, äh, ich frage mich, warum links jetzt kein Kegel ist und warum der ein unten der Kegel halt direkt so mit auf Haus Das also der, der Kegel, der jetzt hinter dem Haus quasi ist, den hätte ich versucht rauszunehmen, um das Haus noch so ein bisschen mehr zu isolieren. Und im, im, in dem Fall jetzt hat es eine... Es ist rechts ein bisschen schwerer wie auf der linken Seite, wo es ein bisschen heller ist und wo dieser Busch ist, durch, dadurch, dass es durch das helle Blau halt so aufgehellt ist. Ich glaube, das wäre ein bisschen ausgeglichener, wenn hinter dem vorderen Haus eben auch der, der Himmelhintergrund wie auf der linken Seite wäre. Aber sonst... Äh, Schön scharf, leuchtet schön. Geil. Berlin, Alexanderplatz, Fernsehturm. Ach, meine Holzzeit. Schönes, zeig schönes mal Ding. Hier. Das erste, was mir auffällt, ist, ich würde hinten, ups, ich würde Galeria Kaufhof rausretuschieren. Das, dieses, das, das grüne Logo da hinten zieht irgendwie meinen Blick, weil natürlich der gelbe Zug dorthin fährt, weil dort der Fernsehturm endet, weil die Linien von der Straße in die Richtung führen und irgendwie schaue ich ja auf diesen Bereich da hinten als allererstes. Und da ist jetzt halt äh, Galeria Kaufhof, ist es das? Ja, doch, Galeria Kaufhof ist das. Ähm, das würde ich rausmachen. aber sonst? Schön, schöner Kontrast, blau und, und, und das Gelb. Die anderen Farben reduziert. Durch die Langzeitbelichtung noch ein bisschen Spannung mit rein. Linienverläufe, die, die schön aus der Ecke rauslaufen. Der Fernsehturm nicht ganz gedrittelt so. Das wäre dann wahrscheinlich noch das, das absolute Highlight gewesen. Aber man muss halt auch wieder sagen, na, wie sind die vor Ort Gegebenheiten? Ähm, ja, finde ich sehr gelungen. Es Ist halt schade, dass die, dass die Straße da äh, so ein bisschen äh, mit dem Putzen Es wäre cleaner, wenn die nicht wären, ne? Wäre es wär, halt richtig richtig stark clean so. Und ich hätte vielleicht sogar. Na jawohl, nee. Nee, finde find ich schön. Ich wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht sogar die, die, die Wolken noch ein bisschen so. Mhm. dass sie noch ein bisschen weicher mhm. sind. Ähm, klar, dann wäre es eine Montage gewesen, weil du den Zug nicht so lange belichten kannst, aber ja. kann man ja halt zusammenbauen. Aber ich finde ähm, die Farben wahnsinnig schön. Also ist schön. Also ist es Also äh, es mhm. sind knallige Farben, trotzdem ein bisschen pastellig so, ja. äh, sehr angenehm zum Anschauen. Gut gemacht. Ja, gefällt mir auch gut. Auch gerade diese Busschrift hier im Vordergrund, ne? das, das, das ist so ein beliebtes Stilmittel, sage ich mal. Äh, so Cityscapes. Auch gerade in Berlin sieht man das relativ oft, dass man diese, diese Busspur quasi mhm. ein bisschen im Vordergrund okay. nimmt. Ähm, mir gefällt es auch gut. Ich bin nicht so der größte Freund von Tagesshots, aber tatsächlich gefällt mir das hier echt gut, weil weil die Farben gut aufeinander abgestimmt sind mhm. und, und gut miteinander harmonieren. Ich finde die Straße tatsächlich ein bisschen zu magenta-lastig, also da ist mir ein bisschen viel Magenta-Ton drin in, in dem Asphalt unten. Das siehst du jetzt da am Telefon. Ja, also vielleicht habe ich auch schlechte Augen inzwischen, aber... Inzwischen... Ja, ich weiß, meine Augen waren schon immer schlecht, aber, <lacht> <lacht> nee, aber äh, ja, so ein bisschen äh, sieht es so magentalastig aus. Oder dein Bildschirm ist scheiße eingestellt, das der kann ist auch sein. ist scheiße eingestellt. Ich glaube, da ist sogar, äh, ist da noch dieses Augenschuhen drin? Das ja, wäre gut. natürlich jetzt der Knaller. Dann, dann, wäre, dann, der der, dann der ich, Shot war nämlich eigentlich auch total blau. Ja? Das ist immer sein Handy. Ach so. Dann Da nehme ich alles zurück, wenn wir es wenn am, am großen Bildschirm nee, dann anders sehen. Nee, ist nicht drin, sehen, ist nicht, drin ist nicht drin. Aber seht ihr das nicht, dass es da unten ein bisschen magentalastig ist in, der, in dem Asphalt? Ja, vielleicht bin ich auch zu blöd, keine Ahnung. Ja, solche Nuancen sein. sind halt auch immer echt schwer, so über Telefon ja. und über die ganzen Bildschirme, weißt ja, du? Ja. Bei ihm daheim schaut's vielleicht überhaupt nicht so aus. Das da ist ja, ja dann wieder dieses äh, Kalibrierungsgame am Start mit, ja, wo ist echt und wie, wo, was und welcher Farbraum ja. und der ganze Sch der keinen interessiert halt. Da hast du halt mal, also wegen so Farbnuancen würde ich jetzt keinem irgendwie was, was absprechen. Nee, glaub, also ein schönes nee. Bild, das nee. hat sich nie ja, gemacht, ja, genau. ist alles, alles top. Oh. Ja, cool. Also erstmal wieder vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen, für die Bilderkritik. Wir konnten natürlich jetzt wieder nicht alle nehmen, aber wie gesagt, auch in der nächsten Folge könnt ihr gerne wieder einen senden und dann seid ihr vielleicht auch... Einer kann ja noch einen, ja einen gewinnen, ne? Eine ja, genau. Stunde. Einer von euch kann eine komplette Kritik... Wie, wie lange macht ihr das? Ist das dann so ungefähr eine Stunde? oder wie lange? Ja, maximal. Maximal, ja. Halbe Stunde. Eine halbe Stunde Stunde kriegt man das. Also, oh, äh, ihr auch, ihr das werdet es ja so ein. Nee. <lacht> ihr könnt, da wäre ja gleich der erste Kritikpunkt schon mal, dass es viel zu viel ist. <lacht> so. Ihr könnt übrigens auch, also ihr müsst uns das nicht jedes Mal vor der Podcast-Folge schicken, sondern ihr könnt auch unseren äh, Hashtag Focus Review, den wir hier unten einblenden, Stimmt. Äh, benutzen und auch quasi immer, wenn ihr ein Bild macht, wo ihr gerade Bock habt, dass wir dazu unseren Senf dazugeben. Ja, einfach den Hashtag Focus Review mit dazu packen und genau. dann äh, finden wir das auch ganz einfach in der Suche. Äh, ansonsten, erstmal, Vielen, vielen Dank, dass du äh, die Zeit gefunden hast, hier mit uns das Gerne. zu machen. Ich bin ein bisschen äh, traurig, dass schon vorbei ist. Also das ging ratzfatz. Das ja, ging wir hatzfatz, haben ja jetzt ne? noch ein bisschen Zeit. Wir machen ja jetzt quasi. Das ist, erst das ist doch schon passiert. Ja. Eben. das ist, doch Aber schon, ist ja schon. so Zeit. Mann, Felix, Strom du hast, das, du hast so. das Game einfach nicht verstanden. Oh, das, Wollen hat wir das, Podcast zusammen das ja, machen? Ja. <lacht> <lacht> er hat das YouTube-Game, er hat auch letztens das verkackt sein. Weißt du, er hat, am Ende hat er immer Einspruch. <lacht> Er soll ja mal sagen, dass die Leute abonnieren und die, und die Glocke abonnieren. Und, die Glocke. und, die und dabei ist es nicht mal mein scheiß Kanal, für das ich das sage. Ja, ja, ja aber er kriegt es trotzdem nicht auf die Reihe. Ja, Er hat das YouTube-Game noch nicht so ganz verstanden. Heute Folge, 10, ey, dann ja. das. Folge ja, 10, dann läuft es. Ja, komm, okay, pass auf. Also Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder so lange durchgehalten habt. Ich denke aber, es war relativ einfach, weil es ein sehr interessanter Gast war. Ja? Wie immer. Ja so sagen. Und übrigens... Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft uns äh, ab und zu mal treffen und vielleicht mal ein, zwei Videos zusammen machen. Also da hätte ich echt Bock drauf. Lasst die Leute gerne abstimmen. Leute, habt ihr Mit Bock darauf, dass wenn äh, Bock drauf Christoph und habt? mir zusammen ein paar Videos macht, sowohl auf seinem Kanal als auch auf meinem Kanal. Ich glaube, da da hätten wir einige coole was Ideen schon, jetzt, was wir so machen sagen. Ja, dann machen wir es trotzdem, ist mir <lacht> egal. Ich hoffe nicht. <lacht> ja, naja, da haben wir den Auftrag verstanden, dann machen wir was anderes. <lacht> ja, okay. ja. Dafür, dafür gibt es das Abstimmung. Dann gibt es ja immer noch die andere Plattform. <lacht> Nein, okay, also. So was darfst du nicht wir, sagen, vielleicht haben wir das ja geschnitten. Wir driften schon wieder ab. Ja. Nein, das haben wir nicht geschnitten. Okay. <lacht> also Felix, schreite zu deiner Tat, sag deinen letzten Satz. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Geil. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Und, und jetzt Tage. auf Patreon da vorbeischauen, Leute, denkt dran, da geht es nämlich weiter. Bewertung auf iTunes Bewertung da lassen und genau, falls ihr den ganzen Podcast jetzt gehört habt und im Auto unterwegs wart, zieht es euch auf jeden Fall auch auf YouTube nochmal rein, denn ähm, wir brauchen Klicks, wir brauchen Klicks <lacht> und es ist halt auch einfach geiler ja, mit Bild. Und die Wahnsinnsbilder natürlich, die da Puh. eingeblendet wurden. Genau. In diesem Sinne Leute, wir schalten jetzt die Kameras aus, das eskaliert das hier noch. Genau. <lacht> ciao. Gut, ciao. Drohnen aus dem Fenster werfen oder wirklich fliegen? Entschuldigung. Ihr wollt es so, ihr bekommt es so. Womit okay. wir wieder bei YouPorn YouPorn oder YouTube. Wir wissen vielleicht, aber wenn Ihr ja, wollt es euch mit dem Schneiden aber auch echt schwierig machen, ne? Was Schneiden. Dass du noch dabei bist, ey. Krass. Ruf die Kohle. <lacht> Richtig geile Entweder oder Fragen. <lacht> <lacht> oh Gott, Scheiße, oh Gott. Also der, der Titel für diesen, diese Folge ist irgendwie Katze in der Flasche u, Komma, u und, ähm, und Menschenrechtsverletzung. Mensch. <lacht> Gibt Klicks, Alter. <lacht> Gibt auf jeden Fall Klicks. Und werbefreundlich ist es auch noch. Kling!